Tagesordnungspunkt 2. Vorab will ich Ihnen noch in Erinnerung rufen, falls noch keiner gemerkt hat, dass heute Weltfrauentag ist Weltfrauentag. Ich zähle einmal gerade. Ich wollte es nur gesagt haben, nicht, dass es vergessen wird, das ist eine ganz wichtige Sache. Insofern bedarf es auch der Erwähnung im Protokoll des Hessischen Landtags. Meine Damen und Herren, die Regierungserklärung lautet Digitales Hessen intelligent vernetzt für alle. Sie wird gegeben durch den Herrn Hessischen Minister für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung, den Staatsminister Al-Wazir. Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir erleben, wie ein neues Zeitalter anbricht. Die Digitalisierung ist nicht nur eine technologische Entwicklung. Sie ist dabei, unsere Wirtschaft umzugestalten, und sie wird auch unser übriges Leben tiefgreifend verändern, wie wir wohnen und uns fortbewegen, wie wir arbeiten und konsumieren, wie wir kommunizieren und lernen. Die Digitalisierung ist die vierte industrielle Revolution. Die erste, meine sehr verehrten Damen und Herren, begann, als die Dampfmaschine die menschliche Arbeitskraft um ein Vielfaches steigerte. Die zweite brachte nach dem Ersten Weltkrieg die Massenproduktion durch Elektrizität und Fließband. Die dritte Revolution war die Automatisierung mit Hilfe der Mikroelektronik in den 1970er-Jahren. Die Basiserfindungen der vierten industriellen Revolution, die wir gerade erleben, sind die maschinelle Intelligenz und das Internet. Die maschinelle Intelligenz, die aus Computern mehr macht als schnelle und starke, aber stumpfsinnige Rechenknechte und das Internet, das nahezu alles miteinander vernetzt und kommunizieren lässt, das bislang unabhängige Entwicklungen wie Robotik, Smartphones und Big Data zusammenführt, sodass sie sich gegenseitig verstärken. Das Internet, das längst nicht mehr nur Computer in virtuellen Räumen verbindet, sondern die Objekte der realen Welt verknüpft und miteinander reden lässt, selbst banale Haushaltsgeräte gehen online. Die Heizung, die automatisch den Wetterbericht abfragt und je nach Prognose hoch oder runter fährt, das ist nicht mehr Science-Fiction, sondern Produktkatalog, meine sehr verehrten Damen und Herren. in vier Jahren werden, so wird geschätzt, 26 Milliarden Geräte auf unserem Globus per Internet vernetzt sein, dreimal so viele wie unser Planet dann. Bewohnerinnen und Bewohner hat. Die Maschinen in einer Fabrik tauschen Daten miteinander aus, fordern den Servicetechniker an, bevor sie kaputt gehen, ordern selbstständig Nachschub oder fertigen Ersatzteile gleich selbst im 3D-Drucker an. Das katapultiert die Produktivität in neue Dimensionen. Siemens hat in Amberg eine Fabrik mal testweise durchdigitalisiert. Maschinen und Computer erledigen drei Viertel der Arbeit selbstständig. Ergebnis. Bei gleicher Mitarbeiterzahl hat sich das Produktionsvolumen verachtfacht. Das sagt eine Menge aus über Chancen, aber auch über die Herausforderungen, vor denen wir stehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und es gibt nicht nur eine Industrie 4.0, sondern auch ein Leben 4.0, eine Mobilität 4.0, eine Gesundheit 4.0. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, im Umwelt- und Klimaschutz da kommen wir zu den Chancen. Die, die Digitalisierung bietet, im Umwelt- und Klimaschutz, ermöglicht die Digitalisierung erhebliche Fortschritte. Intelligente Fabriken brauchen weniger Energie und Rohstoffe pro Werkstück. Intelligente Stromnetze schließen Hunderte Blockheizkraftwerke, Solardächer und andere Kleinerzeuger zu virtuellen Kraftwerken zusammen. Erneuerbare Energien werden damit so zuverlässig wie die klassische Erzeugung. Telemedizin erspart Patienten manchen Weg in die Praxis und verbessert Diagnosen. Digitale Assistenzsysteme in der Wohnung erlauben selbstständiges Leben bis ins hohe Alter. Echtzeitkommunikation zwischen Autos kann Unfälle verhüten. Das sind nur wenige Beispiele, wie die Digitalisierung unseren Alltag verändern und in vielem verbessern wird. Die Digitalisierung kann uns helfen, wirtschaftliche Entwicklung von Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Wohlstand zu mehren, ohne Raubbau zu treiben, für unser rohstoffarmes Land nachhaltige ökonomische Dynamik zu sichern. Aber das kommt nicht immer sanft. Die Digitalisierung ermöglicht neue Geschäftsmodelle und bedroht Bestehende. Urlaub plant man heute kaum noch im Reisebüro, sondern im Buchungsportal, wenn man überhaupt noch ein Hotel sucht und nicht via Airbnb eine Privatwohnung. Nokia war vor ein paar Jahren noch das Synonym für Mobiltelefone. Und heute? Wann haben wir zum ersten Mal von Uber gehört? Ein Taxiunternehmen, das kein einziges Taxi selbst besitzt, aber sechs Jahre nach der Gründung 50 Milliarden Dollar wert ist. Davor könnten Sie eine ganze Menge herkömmlicher Taxifirmen kaufen. Studien sagen, dass neue Finanzdienstleister, sogenannte Fintechs, traditionellen Banken in den nächsten zehn Jahren bis zu 40 ihres Umsatzes abjagen könnten. Keine Branche ist sicher, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der Markt- und Technologieführer von heute kann morgen schon aus dem Rennen sein, weil ein anderer sein Geschäftsmodell radikal neu gedacht hat. Das kann sehr plötzlich gehen. Das Internet verbreitet gute Ideen blitzschnell überall hin. Es bleiben keine regionalen Nischen mehr. So kann Digitalisierung auch Monopolisierung bedeuten. Erfolg hat in der digitalen Ökonomie wer am geschicktesten Daten generiert und zu neuen Dienstleistungen verknüpft. Daten sind der Rohstoff, aber auch das Kapital für die Expansion in neue Geschäftsfelder. Google wird Konkurrent in der Haustechnik. Das Apple Auto schürt Aktienfantasien. Ich verstehe, wenn man in dieser Zukunftsmusik nicht nur Dur, sondern auch Moll hört, wenn man sich fragt, ob uns die Maschinen nicht nur die Arbeit, sondern auch die Arbeitsplätze abnehmen, wer alles mithört im Smart Home, wo nicht nur die Wände Ohren haben und was das alles für unsere Gesellschaft bedeutet. Weil ich das nachvollziehen kann, sage ich aber trotzdem hier ganz klar, die Hessische Landesregierung will die Digitalisierung, denn sie birgt enorme Chancen für ressourcensparende Produktion, saubere Energieversorgung, nachhaltige Mobilität, mehr Selbstbestimmung und Unabhängigkeit, mehr Teilhabe für breiten Wohlstand. Ich sage aber auch, dass die Landesregierung sieht das nicht durch die rosa Google Brille. Sieht. Sie hat die Risiken sehr deutlich vor Augen. Manche Ökonomen sagen, dass die Digitalisierung in den USA jeden zweiten Arbeitsplatz infrage stellt. Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in Deutschland sieht die Entwicklung dagegen weit weniger dramatisch. Aber klar ist, Tätigkeiten und Anforderungen werden sich ändern, neue Formen von Beschäftigungsverhältnissen werden entstehen. Ernste Fragen stellen sich bei der IT-Sicherheit, bei der Transparenz im Umgang mit Daten, beim Schutz vor Spionage, vor Überwachung, vor Missbrauch. Aber die Digitalisierung findet statt, ob mit uns oder ohne uns. Etwas besser machen können wir nur, wenn wir mitgestalten, wenn wir die Digitalisierung weder dämonisieren noch idealisieren, sondern sie realistisch betrachten und danach handeln. Die Digitalisierung, meine sehr verehrten Damen und Herren, wird von Menschen gemacht und ist von Menschen beeinflussbar. Ich bin überzeugt, dass Ihre Chancen bei weitem überwiegen und dass wir die Risiken meistern können. Dass, dass unterm Strich mehr Jobs entstehen können für Handwerker und Handwerkerinnen, für Naturwissenschaftler und Naturwissenschaftlerinnen, für Lehrerinnen und Lehrer. Jobs, die besser mit Familie und Privatleben vereinbar sind, die mehr Zeitsouveränität gewähren. Wenn wir an die Automatisierungswelle der 70er Jahre denken, die dritte industrielle Revolution, damals beschwor man auch das Ende der Industriearbeit in Deutschland. Heute haben wir eine der am stärksten automatisierten Industrien weltweit und einen Beschäftigungsrekord. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen glaube ich, dass Digitalisierung mehr Produktivität und weniger Arbeitslosigkeit bedeuten kann, wenn wir sie in die richtige Richtung gestalten. Ich glaube, dass Hessen die besten Voraussetzungen dafür hat, mit seiner gut entwickelten Dateninfrastruktur seinen innovationsfreudigen Unternehmen, seinen exzellent ausgebildeten Fachkräften, seiner lebendigen GründerSzene, seinen Hochschulen und Forschungsinstituten, seiner Wirtschaftskraft und seiner starken IT-Branche, die rund 120.000 Männer und Frauen beschäftigt, alleine 70.000 davon im Raum Darmstadt, meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen Beunruhigen mich Studien, nach denen Deutschland bei der Digitalisierung unter den Industrienationen nur im Mittelfeld liegt, hinter England, Japan, ja sogar China und ganz weit hinter den USA. Ich möchte nicht, dass Opel oder VW irgendwann nur noch Peripheriehersteller für Google, Apple oder Samsung sind, meine sehr verehrten Damen und Herren. Meine Sorge ist daher eher dass wir zu wenig als zu viel digitalisieren, zu wenig, um die Chancen für Nachhaltigkeit, Klimaschutz und soziale Teilhabe zu nutzen, zu wenig, um einen angemessenen Teil der neuen Wertschöpfung in unser Land zu holen, und zu wenig, um im digitalen Wettlauf mithalten zu können, damit alle etwas davon haben. Unsere Antwort darauf, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist die Strategie Digitales Hessen. Wir wollen mit ihr nachhaltige wirtschaftliche Dynamik sichern. Die Innovationskraft unserer Firmen stärken und unsere Positionen als Technologiestandort festigen, die Voraussetzungen schaffen, um Energiewende, demografischen Wandel und die Herausforderungen einer nachhaltigen Mobilität zu bewältigen. Wir haben diese Strategie, meine sehr verehrten Damen und Herren, in einem Dialog mit über 500 Männern und Frauen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und Politik erarbeitet. Ich will an dieser Stelle schon einmal Danke sagen an alle, die da mitgearbeitet haben, vor allem an die Mitglieder des Vorstands des House of IT, an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Hessen Trade and Invest und an das Fachreferat im Wirtschaftsministerium. Etliche von Ihnen sind heute hier. Vielen Dank für die Mitarbeit. Der Grundgedanke ist, Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Sie muss dem Menschen dienen, seiner Würde, seiner Lebensqualität, seiner Selbstbestimmung. Unser Slogan bringt das auf den Punkt. Intelligent, vernetzt, für alle. Der enorme Datenverkehr digitaler Technologien erfordert zuallererst eine leistungsfähige, flächendeckende Infrastruktur. Intelligent, vernetzt, für alle heißt auch, dass wir keine digitale Spaltung zwischen Stadt und Land zulassen dürfen. Schon jetzt liegen in Hessen die drei bestversorgten Landkreise Deutschlands, der Odenwaldkreis, der Main-Kinzig und der Hochtaunuskreis. In der zweiten Jahreshälfte startet der Ausbau im Vogelsberg, der östlichen Wetterau und in Nordhessen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Bis Ende 2018 wird schnelles Internet von mindestens 50 Mbit die Sekunde in Hessen flächendeckend verfügbar sein. Danach geht es weiter in Richtung Gigabit-Gesellschaft. Ich erwarte, dass 400 Mbit-Anschlüsse im Jahr 2020 für zwei Drittel der Haushalte in Hessen möglich sind. Wir stellen über das Kommunale Investitionsprogramm Geld bereit, damit es an jedem Rathaus Hessens öffentliches WLAN geben kann. Wir gründen eine Netzallianz Hessen, um die Telekommunikationsunternehmen intensiver einzubinden, und wir werden den Ausbau mit den Mitteln aus der digitalen Dividende II vorantreiben und prüfen ein neues Darlehens- und Bürgschaftsprogramm. Wir werden in einigen Jahren weit über eine halbe Milliarde € in den Ausbau gesteckt haben an Beratungsleistungen, Darlehen und erstmals auch direkten Zuschüssen im Umfang von rund 70 Millionen €. Meine sehr verehrten Damen und Herren. Das heißt, wir sorgen dafür, dass die Infrastruktur als Basis der digitalen Gesellschaft vorhanden ist und dass wir in Hessen die Spaltung nicht zulassen, meine sehr verehrten Damen und Herren, sondern flächendeckend schnelles Internet zur Verfügung steht. Zweiter Bereich, IT-Sicherheit. Wenn wir also eine Infrastruktur für den freien Austausch von Daten schaffen, dann müssen Unternehmen und Bürgerinnen und Bürger darauf vertrauen können, dass diese Daten sicher sind vor Diebstahl und Manipulation. Es geht um Grundrechte, Privatsphäre, geistiges Eigentum. IT-Sicherheit ist deshalb ein Schwerpunkt unserer Strategie. Wir werden passgenaue Beratungsangebote für kleine und mittlere Unternehmen entwickeln, Darmstadt weiter als weltweites renommiertes Kompetenzzentrum der IT-Sicherheit profilieren, Start-ups auf diesem Gebiet besonders fördern und Partnerschaften zwischen Forschungseinrichtungen und Anwenderfirmen fördern, damit deren Anforderungen früh in die Entwicklung einfließen. Im LOEWE-Programm hat Hessen bereits über 80 Millionen € in IT-Projekte an den Hochschulen investiert. So ist beispielsweise das Cased entstanden. Aus ihm wird nun CRISP das Center for Research in Security and Privacy, das größte europäische Zentrum für IT-Sicherheit. Dafür wendet das Land Hessen zusätzlich 6 Millionen € auf. Wenn wir digitale Technologien umfassend nutzen wollen, dann dürfen sie übrigens auch kein Fachthema für Informatiker bleiben. Wir werden die digitale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer kontinuierlich fördern. Auch in diesem Punkt sage ich ausdrücklich, die IT-Ausstattung der Schulen wird verbessert. Natürlich sind wir als Land nicht die Schulträger, aber wir sind überzeugt davon, dass jede Schule in Hessen einen leistungsfähigen Internetzugang braucht. Dabei unterstützen wir die Schulträger jetzt auch mit direkten Zuschüssen. Ich habe gestern alle Schulträger angeschrieben und auf dieses Angebot ausdrücklich hingewiesen. Wir wollen wir wollen zusätzlich das House of IT zum Zentrum der Digitalisierung aufwerten. Hier werden gemeinsam mit vielen Partnern innovative Projekte konzipiert und neue Beratungs- und Bildungsangebote entstehen, wie etwa ein Masterstudiengang Digitale Transformation gemeinsam mit der TU Darmstadt. Das Land wird auch die Weiterbildungseinrichtungen dabei unterstützen, das Thema Digitalisierung stärker zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang gehört auch unsere Initiative Pro Abschluss denn in Zukunft werden mehr qualifizierte Beschäftigte gebraucht. Und, Stichwort Anwendungsbereiche der Strategie, Infrastruktur, IT-Sicherheit, Bildung und Ausbildung. Sie bilden die Basis für die weiteren Bausteine der Strategie Digitales Hessen. Weil unsere Strategie nicht in der Amtsstube entstanden ist, sondern im Dialog mit der Praxis. Wir wollten wissen, wo wirkt sich die Digitalisierung besonders aus, wo bestehen Chancen, wo besteht Handlungsbedarf und haben deshalb sieben Anwendungsbereiche identifiziert, auf die wir uns deshalb konzentrieren. Erstens Energie, zweitens Mobilität, drittens Industrie, viertens Gesundheit, fünftens Handel, Finanzen, Dienstleistungen und Handwerk, sechstens Kultur- und Kreativwirtschaft und siebtens Wohnen und Leben. Zunächst, meine sehr verehrten Damen und Herren, zur Industrie. Wir helfen der hessischen Industrie bei der Digitalisierung und hier besonders dem Mittelstand. Wir bieten ab sofort jedem kleinen und mittleren Unternehmen einen Digitalisierungscheck an, zunächst über eine Online-Plattform, im zweiten Schritt über ein Beratungsprogramm. Die Firma weiß dann, wo sie steht und was sie tun kann. Wir sind stolz darauf, dass in Darmstadt eines der bundesweit fünf Zentren entsteht, die speziell kleine und mittlere Unternehmen rund um die digitalen Technologien beraten werden. Hessens Mittelstand profitiert davon, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ebenfalls in Darmstadt ist vergangene Woche die ETA-Fabrik eröffnet worden. Sie demonstriert auch, was digitale Technologien zur Energieeffizienz beitragen können. Wir fördern sie mit 1,2 Millionen €, und wir werden außerdem ein neues Forschungs- und Anwendungszentrum Industrie 4.0 fördern. Ich hoffe, dass sich unsere Firmen dort viele Anregungen holen. Und bei den erforderlichen Investitionen unterstützen wir sie mit Bürgschaften, Darlehen und Zuschüssen. In der Finanzbranche speziell in der Finanzbranche, haben wir eine Spitzenstellung zu verteidigen, nämlich unsere Spitzenstellung als Finanzplatz. Daher werden wir Hessens hohe Gründungsdynamik und die exzellente Software- sowie IT-Sicherheitskompetenz mit dem Finanzsektor zusammenführen. Wir werden Frankfurt gemeinsam mit den Universitäten, den Unternehmen und der Stadt, als top für IT-getriebene Start-ups im Finanzsektor den sogenannten Fintechs positionieren. Ein Gründerzentrum der Fintech-Hub ist gerade im Aufbau. So meine sehr verehrten Damen und Herren, entsteht der Finanzplatz der Zukunft. Im Bereich Energie ist ebenfalls die Digitalisierung ein Thema. Wir sind auf dem Weg zu einer Energieversorgung, die vollständig auf erneuerbaren Quellen basiert. Aber dafür brauchen wir digitale Intelligenz. Intelligente Stromnetze tarieren Erzeugung und Verbrauch aus. Intelligente Gebäudetechnik bietet mehr Komfort mit weniger Energie. Mit der Energieagenda 2015 stellen wir knapp 5 Millionen € für die Erforschung intelligenter Netze bereit. Wie eine dezentrale regenerative Energieversorgung großflächig betrieben werden kann, erkunden wir zusammen mit Baden-Württemberg und Bayern im Projekt Sea cells allein in Hessen hat es ein Volumen von rund 25 Millionen €. Und wir werden junge Start-ups in diesem Sektor mit einem Gründerwettbewerb fördern, indem wir ihnen Berater und erfahrene Praktiker an die Seite stellen. Das lassen wir uns in den nächsten vier Jahren 400.000 € kosten. Und auch Rechenzentren, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch Rechenzentren sind ein immer größerer Faktor beim Stromverbrauch. In Frankfurt sind sie dabei, den Flughafen als größten Stromverbraucher zu überholen. Mit der Innovationsallianz Rechenzentren wollen wir erreichen, dass bei uns die energieeffizientesten Rechenzentren der Welt stehen. Das ist gut fürs Klima und gut für den IT-Standort Hessen. Mit dem Green IT Cube haben wir in Darmstadt vor wenigen Wochen eines der energieeffizientesten Rechenzentren der Welt eröffnet. Das zeigt, es geht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Eine weitere Zukunftsfrage ist die Mobilität. Eine zukunftssichere, nachhaltige Mobilität ist ohne Digitalisierung nicht denkbar. Intelligente und vernetzte Verkehrssysteme nutzen die Infrastruktureffizienz, sie ersparen uns und der Umwelt Beton, sie steigern die Sicherheit und reduzieren Lärm und Schadstoffe. Intelligent, vernetzt für alle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wir werden deshalb vernetztes und automatisiertes Fahren fördern. Wir bauen das Testfeld für kooperative Systeme im Raum Frankfurt zum Testfeld für automatisiertes Fahren aus. Unter anderem wird Hessen Mobil ein fahrerloses Absicherungsfahrzeug für Autobahnbaustellen erproben. Der Treibstoff der vernetzten Mobilität sind allerdings die Daten. Deswegen werden wir eine Strategie zur Erfassung und Bereitstellung verkehrstechnischer Daten ausarbeiten. Auch unsere Geoinformationen machen wir optimal zugänglich. Wir werden darauf hinwirken, dass Verkehrsverbünde und Unternehmen ihre digitale Infrastruktur besser synchronisieren. Wir brauchen automatisiertes Ticketing für alle zugängliche Echtzeitinformationen über Abfahrt- und Ankunftszeiten und die Einbeziehung von Car- und Bikesharing in die Buchungssysteme. So lassen sich die Verkehrsmittel einfach und flexibel kombinieren, meine sehr verehrten Damen und Herren. Insofern gilt auch hier intelligent vernetzt für alle. Die Fraktionsregelzeit ist erreicht. Vielen Dank, Herr Präsident. Enorme Chancen bieten sich im Gesundheitswesen. Gegenwärtig ist jeder 20. Hesse 80 Jahre oder älter. 2050 wird es jeder siebte sein. Die Patienten werden mehr und die Ärztinnen und Ärzte im ländlichen Raum vor allem weniger. Immer weiter werden deshalb die Wege vom Wohnort zur Praxis oder in die Klinik. Ohne Telemedizin und E-Health wird eine bezahlbare und gute regionale Versorgung kaum noch möglich sein. Schon heute, meine sehr verehrten Damen und Herren, gibt es regelmäßige Online-Konferenzen zwischen Ärzten der Frankfurter Nordwestklinik und ihren Kollegen in Brunei. Patienten mit Schlaganfällen, Parkinson, MS oder anderen neurologischen Erkrankungen konnten dort bislang nicht behandelt werden, weil die Spezialisten dort fehlen. Telemedizin macht das nun möglich. Ich bin sicher, was mit Brunei über 12.000 km hinweg funktioniert, das muss auch im Vogelsberg- oder im Werra-Meißner-Kreis funktionieren. Intelligent, vernetzt, für alle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deshalb werden Krankenhäuser und andere Gesundheitseinrichtungen mit Vorrang ans Hochgeschwindigkeitsnetz angeschlossen. und Deshalb werden Sozial- und Wirtschaftsministerium eine Kompetenzplattform e-Health einrichten. Sehr wichtig sind uns mobile Technologien, die es Patienten beispielsweise erlauben, per Smartphone ihre Vitalwerte zu erfassen, zur Vorsorge, Diagnose, Therapie, Nachsorge. Unser jährliches Mobile-Health-Forum führen wir weiter. Und einen letzten Anwendungsbereich, den ich nennen will, Wohnen und Leben. Digitale Assistenzsysteme ermöglichen, länger in den eigenen vier Wänden zu leben. Vernetzte Sensoren registrieren, wenn man vergisst, den Herd auszuschalten. Sie alarmieren Hilfe, wenn man stürzt. Deswegen brauchen wir digitale Plattformen und Anwendungen als Standard in unseren Wohnungen. Und dazu werden wir vernetzen, Wissenstransfer organisieren, Projekte initiieren. Wir werden lokale Modelle bekannt machen und verknüpfen, intelligent, vernetzt für alle. Es geht nicht alleine um den Komfort im Ruhestand sondern um vieles mehr, vom Energiemanagement bis zur Telearbeit, die Pendlerverkehr erspart. Gute Ansätze, meine sehr verehrten Damen und Herren, existieren schon. Ich nenne die Konzepte Green Smart City in Darmstadt, das digitale Mittelhessen oder die Gigabit-Region Rheingau-Taunus. Wir werden Austausch organisieren, damit sie voneinander profitieren und andere anregen. Und selbstverständlich, Stichwort transparente Verwaltung, wird auch die Landesregierung digitale Technologien nutzen, nicht nur, um ihre Verwaltung effizienter zu machen, sondern auch, um transparenter zu werden und Bürgerinnen und Bürgern mehr Beteiligungsmöglichkeiten zu geben. Wir wollen viele Verwaltungsdienste online verfügbar machen. Jeder und jede soll ein Servicekonto mit Onlinezugriff auf seine persönlichen Vorgänge erhalten, intelligent, vernetzt, für alle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Deswegen lassen Sie mich zum Schluss kommen. Die Strategie Digitales Hessen werden wir konsequent umsetzen und kontinuierlich weiterentwickeln im Dialog mit Wirtschaft, Wissenschaft und Gesellschaft. Wir werden für die Standortvorteile, die das digitale Hessen bietet, im Inland wie im Ausland werben. Der Ministerpräsident reist Anfang Mai mit Vertretern von Wirtschaft und Wissenschaft an die amerikanische Westküste, um Kooperationspotenziale mit hessischen Unternehmen und Hochschulen auszuloten. Ich glaube, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir uns auch an diesem Punkt uns nicht verstecken müssen, sondern unsere Stärken als Bundesland Hessen weiter ausbauen können. Intelligent, vernetzt für alle, meine sehr verehrten Damen und Herren. Üblicherweise kommt in solchen Reden jetzt ein Slogan aller la Laptop und Lederhose oder Heimat, Hightech, Highspeed. oder zu sagen, wie könnte das auf Hessisch heißen. Bytes and Bamble, Handy und Handcase, Apps und Appler. Ich finde, wir können uns die Stabreime sparen. Lieber möchte ich, nachdem ich so viel über Kommendes gesprochen habe, ein bisschen auch zurückschauen. Zukunft hat auch etwas mit Herkunft zu tun. Hessen ist ein Pionierland der Informationstechnologie und der Telekommunikation. Es gab eben nicht nur Graham Bell und Steve Jobs, sondern beispielsweise auch Johann Philipp Reis aus Gelnhausen der 1861 das erste Telefon baute, aus Gelnhausen, der in Friedrichsdorf das erste, so jetzt sind alle dabei, das erste Telefon baute, Karl Ferdinand Braun aus Fulda, der 1897 die Kathodenstrahlröhle erfand, oder Konrad Zuse, der den ersten Computer der Welt konstruierte und in Hünfeld seine Firma gründete. Hessen hatte aber auch Willi Birkelbach, Deutschlands ersten Datenschutzbeauftragten. Und das erste Datenschutzgesetz der Welt. Es regelte schon 1970, dass elektronisch verarbeitete Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen sind und Betroffene falsche Daten berichtigen lassen können. Wir sehen: Hessen hat in der Informations- und Telekommunikationstechnologie eine Tradition der wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Kompetenz, aber auch der gesellschaftlichen Verantwortung. Dieser Tradition. Dieser Tradition, meine sehr verehrten Damen und Herren, fühlen wir uns verpflichtet. Mit der Strategie Digitales Hessen entwickeln wir sie weiter für unsere Gegenwart und für unsere Zukunft. Intelligent, vernetzt für alle. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Damit ist die Regierungserklärung abgegeben worden. Zunächst einmal darf ich auch der Tribüne unseren frühen Kollegen Frank Williges begrüßen. Herzlich willkommen im Hessischen Landtag. Des Weiteren darf ich den Oppositionsfraktionen sagen, Sie haben jetzt ja 22 Minuten Zeit anstatt 20 Minuten. Nur, Sie können keine digitale Erklärung abgeben. Sie reden hier vorne. Reden. Das machen wir dann gleich. Zum dritten eröffne ich die Aussprache in der Reihenfolge SPD, CDU, LINKE, FDP BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Ich erteile als Ersten das Wort dem Herrn Abg. Eckert für die Fraktion der SPD. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ja, die Digitalisierung ist in aller Munde. Überall erfassen immer mehr und mehr Aspekte des Lebens, das Thema der Digitalisierung und die Frage nach der Veränderung von Gesellschaft, Wirtschaft und Arbeit. Denn Wir alle wir sind schon längst Teil dieses digitalen Wandels. Es ist für die Politik, die einen Gestaltungsanspruch hat, von besonderer Wichtigkeit, den digitalen Wandel in seiner Dynamik ernst zu nehmen, weil er Wirtschaft und Gesellschaft tiefgreifend verändert und verändern wird. Wir reden nicht nur über einfache technische Fortentwicklungen von Automation und Industrialisierung. Digitalisierung ist Herausforderung und Chance für uns in Hessen gleichermaßen. Und Das gilt nicht nur für die Firmen der Informations- und Telekommunikationsbranche mit ihren rund 10.000 Firmen und den 122.000 Beschäftigten in Hessen, sondern das gilt für viele Wirtschaftsbereiche unseres Landes, die bisher wenig oder vielleicht auch nur sehr zögerlich sich dem Thema der Digitalisierung zuwenden und es entdecken. All das sind Entwicklungen, von denen wir uns hier in Hessen treiben lassen können. Wir können sie aber auch selbstbewusst gestalten und diese Entwicklungen beeinflussen. Herr Minister, Sie haben in Ihrer Beschreibung der Digitalisierung und nach dem Status quo zum Stand der Digitalisierung vieles Richtige gesagt, aber Sie gehen phasenweise so hat man den Eindruck in Ihrer Rede davon aus, dass Digitalisierung für uns alle hier völliges Neuland wäre und sie nicht Stand der Technik hier in diesem Hause oder auch insgesamt in unserem Bundesland ist. Zumindest unterstellen wir das erst einmal des guten Willens hier in diesem Hause. Grundsätzlich begrüßen wir es dass die Landesregierung nach nun mehr als zwei Jahren im Amt der Ankündigungspolitik des zuständigen Ministers endlich einmal ein wenig mehr zu ihren Vorstellungen und Initiativen präsentiert, wie wir in Hessen Digitalisierung gestalten wollen. Es zieht sich aber wie ein roter Faden durch die Broschüre, die wir jetzt wunderbar verteilen können, durch das Zehn-Punkte-Papier des Ministers, Dass es so weiter im Stile Al-Wazirs geht, allen Wohl, keinem Wehe, aber das am Bitte auch noch, ohne möglichst Geld auszugeben. Das ist die Beschreibung, so wie Sie es präsentieren. Sie beschreiben viele richtige und wichtige Punkte, Herr Minister. Sie bleiben aber neben der Situationsbeschreibung und der Beschreibung, wie könnte etwas Ihrer Meinung nach denn aussehen, stehen. Und Sie beschränken sich auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. In anderen Ländern wird das Thema Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft zum Chefthema gemacht. Ob das Malu Dreyer in Rheinland-Pfalz ist, Hannelore Kraft in Nordrhein-Westfalen oder auch Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg, da haben die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten zu diesem Thema deutlich gemacht, welchen Schwerpunkt sie bemessen, und es eben nicht nur unter der wirtschaftspolitischen Rahmenbrille betrachten, sondern eben es weiterfassen und deutlich machen, was Digitalisierung zum einen für Wirtschaft und Arbeit, aber insgesamt auch für die Gesellschaft bedeutet. Deswegen ist es nicht nur ein Thema der Wirtschaftspolitik, sondern es ist auch ein Stück Gesellschaftspolitik. Und dazu muss Politik Antworten finden. Wir gönnen dem Ministerpräsidenten jede Reise, die er dann macht, um sich sozusagen in dem Bereich weiterzubilden, aber eine Reise alleine, Herr Bouffier, macht noch keinen Frühling. Deswegen wäre es spannend gewesen, wenn Sie sozusagen dort auch ein wenig diesen Blick hätten weiten können und über das wirtschaftspolitische Maß hinaus Ansätze bieten können. Ich möchte zu vier Punkten Ihrer Rede, Herr Minister, näher eingehen, weil ich glaube, dass sie von besonderer Wichtigkeit und Bedeutung sind, aber Sie hier erstaunlich blass bzw. in Ihrer Strategie blank bleiben. Sie erwähnen in Ihrer Strategie den Breitbandausbau zu Recht als erstes. Ist doch die Frage nach einer guten Infrastruktur das Rückgrat und die Achillesferse zugleich über die gesamte Vernetzung unserer Welt. Sie postulieren auch völlig zu Recht, es darf keine Spaltung zwischen Stadt und Land geben. Aber wenn wir dann doch die Realität in Hessen betrachten, dann sind es doch gerade im ländlichen Raum die Akteure vor Ort aus Politik und Wirtschaft, die sich selbst auf den Weg gemacht haben, um entsprechend den Breitbandausbau in unserem Land auch realisieren zu können. Die Beispiele könnten wir Ihnen immer und immer wieder hier aufzählen. Raten Sie einmal, wo da politische Gestaltungsmehrheiten meistens vor Ort in den Kommunen und in den Landkreisen liegen, der Main-Kinzig-Kreis, der Odenwald-Kreis und andere Bereiche mehr? Auch wir bei uns in meinem Heimatlandkreis, im Landkreis Limburg-Weilburg, sind im Moment mitten in dem Ausbauprogramm. Aber schauen wir uns dann doch solche Programme einmal genau an. 19 Städte, und Gemeinden und der Landkreis tun sich zusammen, um gemeinsam diese Herausforderungen stemmen und vor allem finanzieren zu können. Immer unter den Rahmenbedingungen mieser kommunaler Finanzen, die dann trotzdem diese enormen Investitionen stemmen müssen. Immer ein schmaler Grad entsprechend gerade für die Akteure vor Ort, die auf der einen Seite die Zukunftsfähigkeit ihrer Region im Auge haben, auf der anderen Seite die Kommunalaufsicht im Nacken haben und in der Betrachtungsweise ihrer Haushalte. Wenn ich dann sehe, was das Land Hessen uns dann dazu gibt, freundlich eine Förderung für interkommunale Zusammenarbeit, und schaue mir dann mal die Volumen an, die Kommunen selbstständig vor Ort mobilisieren mobilisieren müssen, damit sie Breitbandausbau vor Ort realisieren. Und das, was das Land außer dem Schulterklopfen und der interkommunalen Zusammenarbeit dazugibt, dann weiß ich, wo unser Dank hingehen muss, nämlich an die lokalen Akteure vor Ort. Die sind nämlich dafür verantwortlich, dass es vorangeht in unserem Land. Geht. Und ganz spannend, Herr Minister, finde ich auch, Sie sind derjenige, der sich heute hier sich hinstellt und entsprechend zu dem Thema redet. Aber Sie waren es, der vor der letzten Landtagswahl hier gestanden hat und auch Ihren Antrag unterschrieben hatte von BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN digitale Spaltung zwischen Stadt und Land verschärft sich, Breitbandstrategie der Landesregierung ist gescheitert. Nun sind Sie seit zwei Jahren im Amt, und außer dass es vielleicht jetzt einen anderen Minister mit einem anderen Namen gibt, hat sich in der inhaltlichen, wesentlichen Voraussetzung in Ihrer Förderung nichts signifikant verändert. Wer sich dann hinstellt und sagt, die Strategie ist erst gescheitert, der muss dann, wenn er verändern kann, und da sind Sie jetzt in der Position, dann hätte er auch liefern können. Sie können nicht gestern sagen, gestern gescheitert, heute Tarex Wunderwaffe, das funktioniert nicht, da hätte mehr rein müssen. Und es ist auch festzustellen, dass Sie auch beschreiben in Ihrer Rede das 50 m Ziel bis zum Jahre 2018. Beschreiben. Wenn Sie sich heute mal anschauen, was die Frankfurter Allgemeine Zeitung dazu schreibt oder auch der Hessische Rundfunk dazu veröffentlicht hat, wie die tatsächliche Situation in unserem Land aussieht. Wenn selbst der Main-Taunus-Kreis mit einer Abdeckungsquote von 76 nur hier verzeichnet ist, dann können Sie sich ungefähr, Herr Präsident, vorstellen, wohin solche Statistiken, so Tabellen herkommen. Da ist der Main-Taunus-Kreis nämlich Mittelfeld. Dann sehen Sie, wie es in den ländlichen Regionen in Hessen wirklich aussieht. Deswegen haben wir da noch eine Menge Arbeit vor uns. Und dann da entsprechend nicht nachzulegen und nicht den Mumm nachher am Ende des Tages zu haben, zu sagen, jawohl, wir haben es lange mit dieser Strategie des marktgetriebenen Ausbaus, der Zuschüsse, der Förderungen und ähnlichen Wege versucht, aber merken, dass wir jetzt am Ende nicht mehr wirklich weiterkommen. Jetzt irgendwie einmal etwas zu erzählen, dass 70 Millionen Euro irgendwann irgendwo etwas bezahlt werden, sondern zu sagen, jawohl, wir gehen jetzt als Land Hessen wirklich da rein und wir nehmen auch eigenes Landesgeld in die Hand, damit wir das entsprechend dann auch ordentlich vorantreiben können, meine Damen und Herren. Da reicht es eben nicht nur, sich auf die digitale Dividende 2 zu berufen und zu sagen, deswegen haben wir insgesamt sowieso andere Volumen vorrätig und ähnliche Dinge mehr. Das wäre mal ein Ansatz mit eigenen Mitteln, als immer nur zu sagen, möglicherweise in Erwägung ziehen Sie, so wie Sie es in Ihrer Rede auch getan haben. Und ganz spannend finde ich, das habe ich Sie hier auch von diesem Pult aus immer mal wieder schon aufgefordert, zu sagen, wo soll denn die Reise hingehen? Am 1. Januar 2019 ist die Reise mit 50 Mbit doch nicht zu Ende, sondern wir brauchen Entwicklungsperspektiven. Heute haben Sie einmal gesagt, ich könnte mir vorstellen, 400 Mbit-Anschlüsse in 2010 oder 2020, haben Sie gesagt. Aber kein Wort in Ihrer Strategie, Herr Minister. Was macht denn das Land Hessen, wenn das unsere Zukunftsvision ist, die ich hier ambitioniert finde? Auch richtig, wir müssen uns Ziele setzen, damit wir so nah wie möglich diesem Ziel kommen. Dann hätte ich aber gern einmal Antworten. Was machen Sie denn dazu, außer die Überschrift zu produzieren? Insgesamt, wenn wir dann auch und Sie haben den Verkehr mit angesprochen, Herr Minister, uns dann insbesondere im Rhein-Main-Gebiet hinstellen und sagen Ja, wir haben da mit unseren Verkehrswegen Probleme, und die Menschen kommen zur Arbeit, und da müssen wir sozusagen das organisieren, dann wäre doch auch gerade die Digitalisierung eine Chance und eine Herausforderung, dass eben nicht nur die Menschen zur Arbeit müssen, sondern die Arbeit auch zu den Menschen kommt, damit wir Beschäftigung, Wertschöpfung im ländlichen Raum organisieren, denn das ist entsprechend ein Wettbewerbsnachteil, wenn ich sage, ich bin mit meinem Büro mit meinen Dienstleistungsbetrieben, mit meinen Handwerksbetrieben und anderen Dingen mehr im ländlichen Raum oder in einer Metropolregion, da gibt es Unterschiede und da brauchen wir die Infrastruktur, und dazu gehört eben insbesondere auch der Breitbandausbau, meine Damen und Herren. Aber die Technik ist das eine, der Umgang damit ist das andere. Wir müssen Menschen befähigen, um den Anforderungen der Digitalisierung gewachsen zu sein und sie gestalten zu können. Es ist nett, Herr Minister, wenn Sie sich hierhin stellen und sagen, die digitale Kompetenz der Schülerinnen und Schüler, der Lehrerinnen und Lehrer wollen wir kontinuierlich fördern. Aber schauen wir uns doch einfach einmal die Realität im Jahr 2016 in Hessen an. Was tun Sie denn, außer entsprechend das zu postulieren? Und da merken Sie, warum eben eine Vorbemerkung. Das ist nicht nur Thema des Wirtschaftsministeriums, sondern da könnte hier oben jeder sozusagen zu seinem Bereich etwas sagen oder aber auch der Chef persönlich, weil es eine Gesamtstrategie sein muss. Wenn Bildung ein entscheidender Schlüssel ist, um die Chancen des digitalen Wandels zu nutzen, dann ist es eben Bildung, dieser entscheidende Schlüssel. Wir wollen Fähigkeiten fördern, die junge Menschen für die Jobs der Zukunft oder für die Gründung eines Start-ups brauchen. Wir wollen zu einem reflektierten Umgang mit den neuen digitalen Kulturtechniken befähigen, denn keine Technik kann gesellschaftlichen Zusammenhang halt ersetzen. Soweit an der Stelle zumindest verzeichnet das Protokoll des Baden-Württembergischen Landtages Applaus, weil das ist ein Zitat des Baden-Württembergischen Ministerpräsidenten. Ich finde, er hat recht. Viele Themen. Viele Themen des alltäglichen Lebens, meine Damen und Herren, sind auch alte Fragen des digitalen Lebens. Deswegen ist gerade die Medienpolitik, die Medienbildung ein so wichtiger Baustein der Bildung unserer Kinder. Ja, wir könnten uns lange über die Stärkung der MINT-Fächer und andere Bereiche unterhalten, aber ich will insbesondere auf die Medienbildung eingehen. Was passiert denn hier konkret in Hessen? Sie setzen auf Freiwilligkeit, viele schöne warme Worte, aber lassen die Akteure vor Ort, die Schulgemeinden, die Schulträger mit dem Thema weitestgehend alleine. Und da Sie wahrscheinlich sagen, ja Gott, die SPD muss das sagen, dann will ich Sie hier auf die Studie der Deutschen Telekom Stiftung Schule Digital verweisen. Alle Bundesländer sind dort im Ranking in drei Gruppen aufgeteilt. Na, und raten wir denn alle einmal, wo Hessen dort in diesen Gruppen auftaucht? Richtig, im letzten Topf. Dort, wo bei den Bundesländern besonders verstärkter Handlungsbedarf besteht. Und das sagt eben nicht irgendwer, sondern das antworten die Lehrerinnen und Lehrer, die dort in ihrer Praxis befragt werden zu ihren Bedingungen, wie sie Digitalisierung im Unterricht mit einsetzen können. und Die haben dem Land Hessen dieses recht schlechte Zeugnis ausgestellt. Bevor Sie auf die Lehrer schimpfen und sagen, die müssen es doch einfach nur besser machen, dann hilft auch ein Blick in diese Studie. Denn dort sehen wir auch, dass besonders die hessischen Lehrerinnen und Lehrer sagen, dass die Frage der Unterstützungsleistung, wie in ihrer Ausbildung und Weiterbildung, sie damit umgehen können, IT im Unterricht zu verwenden, besonders in Hessen noch enormer Förderbedarf steht. wenn Sie dann sagen, na, aber am Ende des Tages muss es ja die Infrastruktur sein, da müssen die Schulträger ran. Auch dort gab es die Frage und deswegen geht es insbesondere um die Frage des pädagogischen Einsatzes von IT im Unterricht und wo auch dort landet Hessen, auch dort im letzten Topf. Also, meine Damen und Herren, dieses Spielchen könnten wir jetzt ganz lange weiterführen zu den unterschiedlichsten Fragen von Medienbildung Aber Fakt ist, Sie postulieren Freiwilligkeit. Sie erzählen was von Bildung als Schlüssel für einen erfolgreichen digitalen Umbruch. Und was folgt diesen Überschriften? Sie kündigen an oder haben jetzt eben erklärt, Sie haben gestern die Schulträger angeschrieben und gesagt, Breitbandausbau, schneller Zugang für die Schulen am Netz ist wichtig. Ja, Glückwunsch. Fahren Sie einmal in den Main-Kinzig-Kreis. Da hat das der Landrat schon längst erledigt. Da haben alle Schulen das schon. Danke schön, dass die Landesregierung jetzt damit auch anfängt. Wir brauchen klare Anforderungen für das Lehren, Lernen und Leben in der digitalen Welt. Ein reflektierter, konstruktiver und kritischer Umgang mit digitalen Medien ist für Kinder und Jugendliche genauso bedeutsam wie Rechnen, Lesen und Schreiben und Fremdsprachenkenntnisse. Denn das Beherrschen der digitalen Medien, die informatorische Grundkompetenz, ist für einen erfolgreichen Bildungs- und Berufsweg unabdingbar. Diese Kompetenzen sind eine zentrale Voraussetzung für soziale Teilhabe. Meine Damen und Herren, so die Bremer Bildungssenatorin Claudia Bogedahn, im Übrigen auch eine Gebühr in Hessin. Schön wäre es, wenn die Hessische Landesregierung auch zu dieser Erkenntnis käme und diese Voraussetzungen entsprechend auch in Hessen aktiv vorantreiben könnte. Spannend wird es dann, wenn wir dann den Sprung machen aus der Bildungseinrichtung hin in das wirtschaftliche Leben. Und die Frage, wie setzen wir diese Kompetenzen nachher um. Spannend wird es dort, wo wir traditionell eine gute wirtschaftliche Basis haben, junge, neue Firmen, aber mithelfen können, diese Wirtschaftsfelder fit für die Zukunft zu machen und diese zu gestalten. Junge Start-ups in Hessen siedeln sich an. Ja. Nur wenn man fragt, was macht die Landesregierung konkret für die Förderung zukünftiger Hidden Champions macht, dann wird die Antwort erstaunlich dünn. Auf meine Kleine Anfrage zur Förderung von Start-up-Unternehmen, Herr Minister, in Hessen können Sie leider überhaupt keine Antwort darauf geben, was eigentlich Ihre getroffenen Fördermaßnahmen für Arbeitsplätze, Ausgründungen von Hochschulen und Universitäten und vieles andere mehr überhaupt geschafft haben. Wer dann nicht den Erfolg der eigenen Instrumente kennt, der kann sich doch A nicht hier hinstellen und immer wieder vor der Presse postulieren, wie toll wir als Land entsprechend Start-ups fördern. Und B ist die Gefahr doch besonders groß, dass wir vielleicht auch nicht die richtigen Maßnahmen ergreifen, Herr Minister. Da wird es echt schwierig, wenn Sie ohne Wissen der Substanz entsprechend sagen, wie toll alles ist, können aber keine Fakten mitliefern. Da empfehle ich Ihnen den Blick nach Nordhessen. Die Universität in Kassel hat da entsprechend schon wirklich für sich selbst organisiert, dass darzustellen ist, dass da 10.000 Arbeitsplätze in der Region geschaffen worden sind mit der Unterstützungsleistung und ähnliche Dinge mehr. Da könnten wir viel tun, und es ist wichtig zu wissen, was wir tun, wenn wir an Themen sind wie der Fintech-Gründerzentrum im Rhein-Main-Gebiet. Wir finden, diese Initiative ist gut und richtig, denn Fintechs gehören für uns ins Rhein-Main-Gebiet. Denn wir reden bei Digitalisierung über die Zukunft unserer Wirtschaft, und wir wollen auch in Zukunft ein attraktiver, wichtiger Standort im weltweiten Finanzmarkt sein und dies bleiben. Meine Damen und Herren, gerade wenn wir uns dann anschauen, die Unterschiede der verschiedenen Standorte in Deutschland dann ist jetzt nicht unbedingt gerade Berlin als Bankenmetropole bekannt, aber dort sitzen 69 Firmen in diesem Bereich, die dort aktiv sind und arbeiten, bisher in Frankfurt 38, ganz zu schweigen mit dem Blick über den Tellerrand in andere Länder von Europa. Deswegen sehen wir, dass wir da einen unglaublichen Nachholbedarf haben, denn Digitalisierung wird für die Finanzbranche verändern. Da es aber gerade um sensible Daten geht wie die Bankdaten, ist eine kritische Begleitung nötig. Doch uns muss es gerade am Standort Hessen gelingen, die Möglichkeiten des Fintechs in bestehende Finanzdienstleistungen zu integrieren, die Innovationen in der Gründerszene entsprechend zu unterstützen und die Rechte der Verbraucherinnen und Verbraucher zu wahren. Das ist alles wahrlich keine kleine Herausforderung. Aber wir, gerade aus hessischer Sicht, müssen diese Herausforderung gemeinsam miteinander gestalten. Und wenn Sie Und abschließend dazu, Herr Minister, wenn in Ihrem Zehn-Punkte-Papier die 100.000 € jährlich für einen Wettbewerb für Start-ups das ist, was Sie so besonders hier herausstellen als innovative sozusagen Variante, um Start-ups in Hessen zu fördern, dann sind 100.000 € für ein Bundesland wie Hessen jetzt echt überschaubar. <lacht> Digitalisierung zwingt uns zu Veränderungen. In einer immer schnelleren Abfolge von Innovationen und Entwicklungssprüngen verliert der langsame und behäbige und gewinnt der schnelle und innovative. Dafür braucht es nicht nur Bildung und Qualifizierung von Anfang an. Wir brauchen Bildung und Qualifizierung für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aktuell, damit sie die Veränderungen ihres Betriebes, ihres, ihres Tätigkeitsfeldes mitmachen können. Denn Sie haben zu Recht beschrieben die Ängste, die dort sind, über die Frage von Arbeitsplatzverlusten, Herr Minister. Aber wir sind es, die dann entsprechend dort dagegen arbeiten müssen, damit wir Digitalisierung gestalten, damit Digitalisierung am Ende des Tages Beschäftigten hilft und sie unterstützt, neue Wertschöpfung organisiert und nicht entsprechend diese Rationalisierungseffekte hervorbringt, die Sie richtigerweise besprochen haben, die wir alle nicht wollen. Wir können heute nicht von digitaler Arbeit als Sonderform sprechen, sondern sie ist der Normalfall geworden. Wir haben kaum einen Job mehr in Deutschland, in Hessen, der heute keine digitalen Aspekte mehr besitzt. Wir sprechen auch alle gerne von Industrie 4.0, dem Internet der Dinge und vielen anderen mehr, um ansatzweise zu beschreiben, was Digitalisierung im Wirtschaftsleben für eine grundlegende Veränderung in unserer Wirtschaft bedeutet, heute und in Zukunft. Aber wenn es für uns um digitale Arbeit geht, dann ist für uns bei aller Technik der Mensch das Wichtigste, denn Technik dient dazu, dem Menschen zu helfen und nicht den Menschen zu beherrschen, meine Damen und Herren. Und deswegen, deswegen ist es für uns auch wichtig, dass wir mit einem klaren Gestaltungs- und auch Regulierungswillen im Land, im Bund und in Europa dieses Thema entsprechend organisieren und vorantreiben und uns nicht treiben lassen von US-amerikanischen Großkonzernen oder wem auch immer, sondern selbst entsprechend versuchen, so viel wie möglich entsprechend im Sinne unserer Wirtschaft vor Ort, unserer Bürgerinnen und Bürger mitzugestalten. Und die Fragen sind doch noch mit auf dem Tisch. Wie bewältigen wir die digitale Transformation unserer Leitindustrien? Wie können wir das Rückgrat unserer Wirtschaft, der kleinen und mittelständischen Unternehmen, dem Handwerk vor Ort helfen, um Digitalisierung in ihrem Unternehmen voranzutreiben, um ihnen mit Hilfe der Digitalisierung neue, zusätzliche Geschäftsfelder zu erschließen und auszubauen? Die Frage nach Datensicherheit ist richtig und wichtig, ein Fund, mit dem wir gerade in Hessen auch wuchern können. Dazu bedarf es kontinuierlicher Arbeit über die Jahre hinweg. Die Frage der Implementierung von Digitalisierung in kleinere Unternehmen ohne nicht stemmbare Innovation, Investitionskosten finde ich richtig. Wir können uns in Hessen als eines von fünf Zentren deutschlandweit glücklich schätzen, dass wir das in Hessen für die heimische Wirtschaft vor Ort Hier bedarf es aber Anstrengungen und weiteren Gestaltungswillen. Der Anspruch ist deutlich, und darauf muss es Antworten geben. Fragen der Standardisierung, des Datenschutzes, im Arbeitsrecht der betrieblichen Mitbestimmungen, wo hilft Digitalisierung im Dienst für die Menschen, und wo entmenschlichen wir dann Pflege, und Betreuung und andere Dinge mehr? Wo geht es sozusagen das über das Ziel hinaus, was wir wollen? Was bedeutet es, wenn sozusagen Algorithmen entscheiden, wo heute richtigerweise Menschenentscheidungen treffen müssen? Was bedeutet Digitalisierung praktisch und tatsächlich für Gesundheitsvorsorge im ländlichen Raum? Und weil wir heute den Weltfrauentag haben, auch den Aspekt Digitalisierung, was tut Digitalisierung zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, der Frage von nicht Präsenzpflicht am Unternehmen sein, sondern Arbeit leisten, auch entsprechend mit Homeoffice und anderen Dingen mehr. Dort gibt es eindeutige Zahlen, meine Damen und Herren. Ich komme dann damit auch zum Schluss, Herr Präsident. Es gibt viele Bereiche der Digitalisierung, die unsere Antworten und unsere Gestaltungsansprüche brauchen. Zu einigen Themen haben Sie heute, Herr Minister, etwas gesagt. Es aber vollumfassend als digitale Strategie des Landes zu verkünden, ist mehr ihrem PR-Eifer denn des Inhalts geschuldet. Aber es sind einige richtige und wichtige Themen beschrieben. Sie bleiben bei konkreten Zielen aber im Ungefähren. Sie bleiben bei Herr Kollege bitte und damit bleiben im Ungefähren und bleiben entsprechend beim Einsatz eigener öffentlicher Mittel zurück. Deswegen, Herr Minister, weniger Ankündigungen, denn die Gretchenfrage für uns alle wird sein: Wie organisieren wir Arbeit und Beschäftigung der Zukunft, wie gestalten wir sie? Dafür brauchen wir entsprechend mehr. Da liegt noch viel Arbeit vor uns, real und digital, Herr Minister. Vielen Dank, Herr Kollege. Als nächstes hat das Wort für die Fraktion der CDU Herr Kollege Dr. Arnold. Bitte sehr, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Herr Minister Al-Wazir hat zu Beginn seiner Regierungserklärung völlig zu Recht und auch mit überzeugenden Beispielen die Digitalisierung als die vierte industrielle Revolution beschrieben. Die Ausführungen zeigen, dass in Wirtschaft, Handwerk, Dienstleistung, Gesundheit, Bildung, Verwaltung, Gesellschaft die Digitalisierung zahlreiche Geschäftsmodelle, Produktionsverfahren, Wertschöpfungsketten, Berufsbilder, aber auch Situationen in rasanter Weise verändern. Ihre Regierungserklärung, Herr Minister Al-Wazir, und noch mehr die heute vorgelegte Broschüre Strategie Digitales Hessen zeigen in beeindruckender Weise, dass Sie als verantwortlicher Minister und die Hessische Landesregierung diese Herausforderungen in Hessen aktiv annehmen und wichtige Weichen stellen, um die Wettbewerbsfähigkeit unseres Landes deutlich zu stärken. Damit werden die Chancen der Digitalisierung für ein nachhaltiges Wachstum in Hessen genutzt, und das zeigt sich an vielen, was Herr Minister Al-Wazir vorgetragen hat. Deswegen möchte ich namens der CDU-Fraktion Ihnen zu dieser Broschüre, zu einem Feuerwerk an guten Ideen und Maßnahmen zur Umsetzung der digitalen Strategie gratulieren und Ihre Kritik, Herr Kollege Eckert, kann ich eigentlich nur damit erklären, dass Sie noch nicht in der Kürze der Zeit alles mal aufnehmen konnten, was da drin steht. Es ist auf über 100 Seiten ein umfangreiches Programm, und zu sagen, da ist nur an der Oberfläche gekratzt, ist einfach nicht zutreffend. das möchte ich hier zurückweisen. Besonders hervorheben möchte ich vor allem, dass diese Strategie „Digitales Hessen“ in einem Dialog mit über 500 Männern und Frauen aus Wirtschaft Wissenschaft, Gesellschaft und Politik erarbeitet worden ist. Dieser Ansatz, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist praxisnah. Er ist vielseitig und vielfältig und streicht, was Sie, Herr Minister Al-Wazir, mehrfach in Ihren Ausführungen deutlich gemacht haben. Die Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Sie ist für den Menschen, sie dient dem Menschen, und das nicht umgekehrt. Ihre Broschüre zeigt einen beeindruckenden strategischen und ganzheitlichen Ansatz wobei es sicherlich vielen von uns nicht möglich war, das in Einzelheiten in der Kürze der Zeit aufzunehmen. Aber es ist klar geworden mit der heutigen Regierungserklärung, mit der Vorlage dieses Strategiepapiers, macht unser Land einen bedeutenden Schritt in das neue Informationszeitalter. Es macht deutlich, das digitale Hessen soll allen Bürgerinnen und Bürgern in unserem Lande zugutekommen. Ich halte auch den gewählten Slogan für sehr zutreffend und richtig, intelligent, vernetzt. Für alle. alle Experten, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind sich darüber einig, dass die wesentliche Grundvoraussetzung für eine gelungene Digitalisierung eine leistungsfähige Breitbandinfrastruktur in allen Bereichen unseres Landes voraussetzt. Hochgeschwindigkeitsdatenverbindungen in allen Bereichen, auch in den ländlichen Räumen, keine digitale Spaltung zwischen den Ballungsräumen und den Kommunen im ländlichen Raum. Was ist die heutige Situation? In über 70 der hessischen Haushalte ist eine Breitbandversorgung mit über 50 Mbit pro Sekunde im Download gegeben. Damit befinden wir uns in einem Spitzenplatz der deutschen Flächenländer, Herr Kollege Eckert. Das wird Ihnen auch nicht entgangen sein. Nur Schleswig-Holstein mit 73,2 und Nordrhein-Westfalen mit 75,3 sind nach den letzten Zahlen des Breitbandatlas auf Bundesebene deutlich vor Hessen gruppiert. Ich will an der Stelle einmal sagen, die gesamte Notifizierungsarbeit für die Nordhessen-Allianz, die sich dort gebildet hat, hat Zeit gekostet. Wenn das schneller gegangen wäre, wären wir auch dort in der Flächenerfassung wesentlich weiter. Die LTE-Versorgung ist mittlerweile für 95,3 der Haushalte in Hessen verfügbar. Auch das ist ein Spitzenwert. Und als Ausbauziel haben wir uns eine flächendeckende Versorgung mit 50 Mbit pro Sekunde vorgegeben bis Ende 2018. Dies ist ein mehr als realistisches Ziel. Erinnern wir uns, liebe Kolleginnen und Kollegen, an die Anfänge unserer hessischen Breitbandstrategie. ich denke, wenn wir uns die Entwicklung der letzten sechs Jahre einmal anschauen, dann wird deutlich, welche enormen Schritte wir hier also auch gegangen sind. 2010 hatten wir hier eine durchaus bahnbrechende Anhörung in diesem Hessischen Landtag. Damals konnten wir feststellen, eine flächendeckende Internetversorgung mit nur 2 Megabit pro Sekunde, zudem eine sich zunehmend öffnende Schere der Breitbandversorgung. Damals in 2010 dann die erste hessische NGA-Strategie mit dem Titel Mehr Breitband in Hessen. Sie erinnern sich, die Installierung von sechs Breitbandberatern in verschiedenen Regionen Hessens, ein eigenes Referat Breitband im Wirtschaftsministerium mit einem Matzner, der dort mit seinen Kolleginnen und Kollegen besonders intensiv die Dinge angegangen ist, das Darlehensprogramm von 350 Millionen € und viele andere Dinge mehr. Uns allen, damals im Konsens mit allen Fraktionen – aber das scheint jetzt vielleicht ein bisschen aufgeweicht worden sein –, die klare Erkenntnis, dass ausschließlich marktgetriebene Breitbanderschließungen durch die Telekommunikationsindustrie, vor allem aus wirtschaftlichen Gründen, nicht denkbar erschien. Auf der anderen Seite war klar, dass eine rein durch Steuergelder finanzierte Breitbandversorgung wegen der hohen Investitionskosten auch völlig ausgeschlossen war. Denn man musste von Schätzungen ausgehen von 30 bis 60 Millionen € pro Landkreis, um die Glasfaserverbindungen von den Hauptverteilern zu den Kabelverzweigern zu verlegen, also um die gewünschten 50 Mbit pro Sekunde überhaupt zu erzeugen. Was dann ab 2011 geschah, Herr Kollege Eckert, war eine vom Land initiierte Initiative, um gemeinsam mit den Landkreisen, es gibt nicht nur SPD-Landräte, es gibt auch eine stolze Zahl von CDU-Landräten an dieser Stelle, möchte das deutlich sagen, wurde mit den Landkreisen das Hessen-Modell entwickelt, der Ausbau schneller Internetverbindungen. Das ist ohne Beispiel in Deutschland. Ich erinnere daran, dass 2014 bei dem Deutschen Landkreistag von Bundeskanzlerin Angela Merkel dies als beispielhaft für alle Landkreise in Deutschland hervorgehoben wurde. Alle 21 Landkreise sind inzwischen im Breitbandausbau aktiv, mit unterschiedlicher Förderung durch das Land. Aber alleine das Cluster in Nordhessen ist nur dadurch möglich, dass eine dreistellige Summe als Darlehen dort diese Entwicklung unterstützt. In manchen Landkreisen wird heute, wie in Fulda beispielsweise, mit Hilfe von Vektoring inzwischen über 100 Mbit pro Sekunde gesprochen. Das sind Entwicklungen, die durchaus in unterschiedlicher Weise vonstatten gingen. Denn es wurden Modelle entwickelt wie das Betreibermodell im Odenwaldkreis oder in Nordhessen oder das Zuschussmodell im Marburg-Biedenkopf oder in Land Dill. Das alles hatte zum Grund, dass eigenwirtschaftliche Modelle bevorzugt wurden und dass dann, wenn eventuelle Lücken festgestellt werden, durch die öffentliche Hand entsprechend dann geschlossen werden, um dies erfolgreich dann umzusetzen. Ich erinnere daran, für diejenigen, die dabei waren, Der Staatssekretär Samson konnte am 18. Juni 2015 beim inzwischen sechsten Breitbandgipfel vor über 500 Teilnehmern eine sehr beeindruckende Bilanz ziehen und auch für die weitere Entwicklung und der Erhöhung der Übertragungsrate bis hin zu 400 Mbit pro Sekunde und mehr sind hier entsprechende Modelle in der Vorbereitung. An dieser Stelle, liebe Kolleginnen und Kollegen, möchte ich allerdings einmal deutlich machen, dass mich hier im Zusammenhang mit dieser hessischen Ausbaustrategie ein offensichtlicher Gesinnungswechsel bei den Kollegen der FDP doch etwas nachdenklich macht. Ich darf mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten aus dem Protokoll der 50. Sitzung vom 25. Juni 2015 den Abg. Lenders zitieren. Ich zitiere, meine Damen und Herren, wir Freien Demokraten haben immer auf einen vom Markt vorangetriebenen Ausbau gesetzt und nur dort Unterstützung geleistet, wo es zumindest wirtschaftlich schwer darstellbar war, eine Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Zitat Ende. Wir mussten allerdings in der letzten Woche der Frankfurter Rundschau Entnehmen in einem Artikel vom 4.3., dass die FDP wohl offensichtlich in der Frage der Finanzierung einen Paradigmenwechsel herbeigeführt hat. Denn, Herr Kollege Rentsch, wird dort zitiert mit der Aussage, die Breitbandversorgung sei öffentliche Daseinsvorsorge, wo die Versorgung bereitgestellt werden muss. Das war nie unsere gemeinsame Auffassung von der Art, wie diese Initiativen Vorangetrieben werden sollen. Bei einem von Herrn Rentsch geforderten Zuschuss von 20 bis 30 Millionen € pro Landkreis reden wir leicht über eine halbe Milliarde €. Das ist nicht möglich. Über die Seriosität und Finanzierbarkeit einer solchen Forderung mögen Sie alle selbst beurteilen. Aber die Tatsache, dass Herr Wilken von den LINKEN in der gleichen Sitzung im Juni 2015 ebenfalls von der Breitbandversorgung als öffentliche Daseinsvorsorge gesprochen hat, zeigt, in welcher Nachbarschaft sich die FDP mittlerweile befindet. Das ist ein Gesinnungswechsel, den ich mir nicht erklären kann. Herr Kollege Lenders, vielleicht können Sie dazu etwas sagen, dass plötzlich die FDP nach dem Staat ruft. das ist für Ihre Fraktion eigentlich jetzt eine ganz neue Entwicklung –, ich kann nur sagen, das, was hier von Ihnen durchklingt, das auch, was Kollege Eckert dort vorgetragen hat, mit welchen Mitteln, in welcher Größenordnung Sie diese Finanzierung machen wollen, das ist nicht darstellbar. Und ich möchte deutlich machen, dass das von Herrn Minister Al-Wazir dargestellte Weg, nämlich auf viel Initiative zu setzen, und das haben wir bisher erfolgreich gemacht, das Richtige ist. Mit dieser heutigen Regierungserklärung durch Minister Al-Wazir und vor allen Dingen auch durch die auf über 100 Seiten vorgestellten Strategie Digitales Hessen zündet nach meinem Eindruck die Hessische Landesregierung eine zweite mächtige und eindrucksvolle Stufe der Rakete Digitalisierung in Hessen im 21. Jahrhundert mit vielen Bausteinen. Ich möchte einige noch davon nennen. Einmal die IT-Sicherheitsstrategie, die mit wesentlichen Fördergeldern des Landes entstand, in Darmstadt das Center for Advanced Security Research. Daraus wird jetzt mit einer Förderung von 9 Millionen € das größte europäische Zentrum für IT-Sicherheit, nämlich Minister Al-Wazir hat es erwähnt, das Center for Research in Security and Privacy. IT-Sicherheit ist sicherlich ein Schlüsselfaktor für die digitale Strategie. Und es ist eine richtungsweisende Förderung der Landesregierung, meine Damen und Herren. Ich nenne das House of IT als Zentrum der Digitalisierung. Hier sollen innovative Konzepte für die IT-Ausstattung der Schulen, für die Weiterbildungsangebote in Wirtschaft und Handel und in anderen Bereichen entwickelt werden. Gerade auch z. B. das Handwerk ist im Moment dabei, ein eigenes Zentrum für Digitalisierung aufzubauen, um Betriebe dort zu schulen, und die von Herrn Minister Al-Wazir aufgeführte Unterstützung der Betriebe ist dafür sicherlich ein gutes Hilfsmittel. Ich nenne als weitere Beispiele die Innovationsallianz der Rechenzentren, die intensive Förderung von Start-up-Betrieben in unterschiedlichen Bereichen, die Kompetenzplattform eHealth auch als eine Zusammenarbeit von Sozial- und Wirtschaftsministerium, das Projekt Mehr Breitband in den Schulen, das Projekt effiziente Fabrik der TU Darmstadt. Das sind alles Programme, die uns die nächsten Wochen und Monate beschäftigen werden. Aber es wird deutlich, dass dann, wenn wir eine leistungsfähige Breitbandstrategie und Breitbandunterstützung in Hessen haben, vielfältige Projekte dadurch entstehen. Ich glaube, die Innovationskraft von Wirtschaft und Handwerk wird dafür sorgen, dass wir uns sehr schnell hier auch an die Spitze der Bewegung setzen können. Ihre Zusage? Ihre Zusage, Herr Minister Al-Wazir, ich zitiere, die hessische Landesregierung will die Digitalisierung, wird durch die heute von Ihnen vorgestellte Strategie Digitales Hessen eindrucksvoll bestätigt. Ihre Strategie bietet große Chancen für Hessen. und Ich möchte für meine Fraktion sagen, Sie sind auf dem richtigen Weg. Wir wollen Sie dabei sehr konstruktiv begleiten und auch unterstützen. Herzlichen Glückwunsch zu einer tollen Strategie. – Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Arnold. Das Wort hat für die Fraktion Die Linke Frau Abgeordnete Wissler. Bitte sehr. Ja, meine Damen und Herren, Herr Präsident, oder vielleicht sollte ich sagen, Ad-Präsident, weil wir ja heute über Digitalisierung sprechen. Ich begrüße auch alle, die im Internet diese Rede vielleicht irgendwo gefunden haben, weil die schwarz-grüne Mehrheit hier im Landtag, daran sei an der Stelle erinnert, den Livestream ja abgeschafft hat. Soweit geht dann die Liebe zum Fortschritt und zur Digitalisierung offensichtlich doch nicht. Und Herr Minister, ich muss sagen, nach Ihrer Rede bin ich mir dann doch nicht ganz sicher, ob die Automatisierung von Arbeitsabläufen immer ein Segen ist, weil ich schon sagen muss, dass mir Ihre Rede stellenweise ein bisschen so klang wie das Ergebnis einer Phrasendreschmaschine. Also sehr viele Floskeln, sehr viele blumige Worte und lustige Wortspiele, aber doch relativ wenig Konkretes zu dem, was Sie hier eigentlich machen wollen und was Sie in den letzten zwei Jahren gemacht haben. Meine Damen und Herren, Inwieweit die Digitalisierung aller Lebensbereiche unseren Alltag und die Gesellschaft verändert, darüber haben wir jetzt einige Beispiele gehört in den Reden. Ich denke, die Aufgabe ist es, diese Potenziale zu nutzen und dort zu nutzen, wo sie die Gesellschaft verbessern können und die Entwicklungen zu regulieren, wo das nötig ist. deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, auch etwas grundsätzlich zu dem Thema zu sagen, zu den Herausforderungen, die uns die Digitalisierung stellt aber auch zu den Chancen, die sie birgt. Ja, Herr Minister, Sie waren auf Ihrer Digitalisierungstour. und Sie haben sich einige Musterbeispiele angeschaut, wo es gut läuft und dafür das eine oder andere schöne Bild posiert. Aber es gibt eben auch viele Landstriche in Hessen, die immer weiter von der technischen Entwicklung abgehängt werden, wo man nämlich die schönen Bilder Ihrer Digitalisierungstour mangels schnell im Internet kaum herunterladen kann, um sie sich anzuschauen, und diese Landstriche benötigen eben auch ihre Aufmerksamkeit. Die extremen Unterschiede im Internetzugang sind ein nicht unerheblicher Mosaikstein im generellen Infrastrukturgefälle zwischen Stadt und Land. Ohne schnelles Internet wird sich heute kaum noch eine junge Familie und kein Unternehmen an einem Ort niederlassen. Damit verstärkt dieses Ungleichgewicht die Probleme auf dem Land, und andersherum aber auch die Probleme im Ballungsraum, weil immer mehr Menschen in die Städte ziehen. Beim Thema Breitbandausbau stellen sich daher aus meiner Sicht zwei zentrale Fragen, nämlich die Frage, wie also, wie sieht die Technik aus, und wer, wer macht das? Die Bundesregierung hat ein milliardenschweres Breitbandförderungsprogramm aufgesetzt. Das klingt erst einmal gut. Leider hat sie aber eine Lex Telekom geschaffen. Und deren Lobbyisten haben nämlich erreicht, dass der recht bescheidene Zielwert von 50 Mbit angesetzt wurde, zufällig genau der Wert, auf den sich das vorhandene Kupferdrahtnetz der Telekom noch aufbauen lässt. Deswegen sagen wir, zukunftssicherer wäre es auf jeden Fall gewesen, wenn man ein Glasfasernetz aufgebaut hätte, damit eben nicht nur auf dem Papier schnelle Erfolge sichtbar sind und wir in zehn Jahren vor dem gleichen Problem stehen wie heute. Man muss ja sagen, das, was wir in Deutschland unter Breitband verstehen, ist ja im internationalen Vergleich sowieso eher lächerlich. Mittelfristig müssen wir viel höhere Datenraten anstreben, nicht bloß 50 bis 100 Mbit. Meine Damen und Herren. das Mobilfunknetz ist gar kein Ersatz für den Breitbandausbau. Hier werden in der Praxis meist nur einstellige m raten erzielt, die sich dann eben auch noch alle Nutzer einer Funkzelle teilen müssen. die derzeit üblichen Tarife mit unrealistischen Volumensbegrenzungen eignen sich nicht als Ersatz für Festnetzlösungen. Deshalb ein planvoller, zukunftssicherer Ausbau und zwar ohne die Lenkung durch Gewinninteressen ist notwendig. wir sind der Meinung, dass den die öffentliche Hand am besten leisten kann. Und ja, natürlich kostet das Geld. Es kostet Geld, für eine gute Infrastruktur zu sorgen. auch hier hat die Landesregierung in der Vergangenheit viel zu wenig unternommen. Viele Kommunen sind schon viel weiter, weil sie das selbst in die Hand genommen haben, selbst aktiv geworden sind. Aber ich finde, hier müsste die Landesregierung eine zukunftssichere Infrastruktur fördern. Der Ausbau von Kupferträten, wie jetzt durch die Bundesregierung auch gefordert, ist da einfach nicht. Sinnvoll. Stadtwerke müssen den Erstzugriff auf die Fördermittel von Bund und Land haben, um zukunftssichere Glasfasernetze aufzubauen und dabei nicht nur profitable Gegenden zu erschließen. Denn wenn wir uns die heutige Unterversorgung auf dem Land anschauen, dann ist das natürlich auch die Folge des Umgangs mit den Netzen in der Vergangenheit, man muss natürlich auch sagen, es ist Folge eines Marktversagens. Es ist eine direkte Folge der Privatisierung öffentlichen Eigentums Telefonnetz und TV Kabelnetz sind über Jahrzehnte aus Steuermitteln aufgebaut und betrieben worden. Dann wurden sie verkauft, weitgehend dereguliert. Den Profit machen heute meist ausschließlich private Konzerne, ohne dass ihnen vom Staat Ausbaupflichten auferlegt werden. Und deshalb mit dem Ausbau von schnellen Internetanschlüssen in dicht besiedelten Gebieten machen private Konzerne gutes Geld. Aber da, wo der Ausbau defizitär ist, nämlich eben auf dem Land, wo nicht so viele Menschen leben, da müssen die Kommunen viel Geld in die Hand nehmen. Und hier sieht man einmal mehr Gewinne werden privatisiert, Verluste sozialisiert. So kann nicht Ausbau von Infrastruktur aussehen. Die Rosinenpickerei der Konzerne muss beendet und der Markt reguliert werden Breitbandanschlüsse müssen, äh, müssen die, in die jedem Bürger zustehende Universaldienstleistung aufgenommen werden, so wie jeder das Recht auf einen Postbriefkasten, einen Telefonanschluss und ein gedrucktes Telefonbuch hat. Ich denke, da ist ein schneller Internetanschluss heute wirklich wichtiger. Und deswegen selbstverständlich schnelles Internet gehört zur öffentlichen Daseinsvorsorge existenziell, und deswegen muss auch die öffentliche Hand dafür verantwortlich sein, nur als Anmerkung. Ich glaube, hätte man es dem Markt überlassen, flächendeckend in Deutschland für ein Telefonnetz zu sorgen, dann hätten wir an heute an einigen Stellen vermutlich immer noch kein Telefon. Von daher halte ich es für notwendig, dass die öffentliche Hand hier einspringt und man deutlich macht, dass schnelles Internet- und Breitbandversorgung ist Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge. Ist. Meine Damen und Herren, dass Hessen und Deutschland beim Angebot freier WLAN-Netze hinterherhinkt, das ist nicht erst seit unserer Anhörung im Wirtschaftsausschuss bekannt. Die rechtlichen Probleme, insbesondere mit der sogenannten Störerhaftung, müssen dringend beseitigt werden. Es ist ein Problem, das jeder strafbar oder haftbar gemacht werden kann, vielmehr wenn über seinen Internetanschluss Rechtsverstöße begangen werden. Ausnahmen gibt es bisher nur für Internetprovider, aber eben nicht für Privatleute und auch für die gewerblichen Anbieter wie Cafés und Hotels nicht. Ich denke, gerade aus sozialen Gesichtspunkten heraus sind offene WLANs absolut sinnvoll. Ohne die Störerhaftung könnte jeder sein WLAN für den Nachbarn öffnen, und zwar ohne Angst. Menschen mit geringen Einkommen, die sich vielleicht keinen Internetanschluss leisten können, hätten so die Möglichkeit, das Internet kostenlos zu nutzen. Ich denke, das wirkt sich auch gerade auf die Bildungsmöglichkeiten von Kindern aus. Offene WLANs können einen Beitrag dazu leisten, die zunehmende digitale Spaltung der Gesellschaft zu verringern. Aber natürlich, auf der anderen Seite haben die Konzerne gar kein Interesse daran, weil sie ein Interesse daran haben, weiterhin jeder Mietpartei in einem Mehrfamilienhaus einen eigenen Anschluss verkaufen zu können. Und gutes Geld mit horrenden Mobilfunkdatentarifen zu verdienen oder teilweise mit völlig absurden Tagespauschalen für kommerzielle WLAN-Hotspots an Flughäfen, Hotels und anderen Orten. Aus Sicht der LINKEN sollten beispielsweise Kommunen, Gastronomen oder Privatpersonen generell nicht für ihr WLAN-Angebot haftbar gemacht werden. Ein Kaffeebetreiber ist ja auch nicht dafür verantwortlich, wenn an seinen Tischen im persönlichen Gespräch Straftaten plant oder geplant werden, und ein Taxifahrer ist auch nicht dafür verantwortlich, wenn er einen Bankräuber zu einem Überfall fährt. Von daher bin ich auch der Meinung, dass niemand dafür verantwortlich sein darf, wenn jemand über das eigene offene WLAN Straftaten plant und sich dazu verabredet. Natürlich bedeutet die Digitalisierung mit all ihren gesellschaftlichen Auswirkungen auch einen sehr grundlegenden Wandel in der Arbeitswelt. Und Sie ist auch eine große Gefahr für das sogenannte Normalarbeitsverhältnis. Bei den derzeit oft gehaltenen Start-up-Unternehmen gibt es oft Geschäftsmodelle, die darauf basieren, einmal ein Stück automatische Software zu schreiben und dann aus anderer Leute Arbeit und teils unmoralischen Provisionen eine Art risikolose Gelddruckmaschine zu machen. Ein plakatives Beispiel sind die immer beliebter werdenden Pizzabestell-Apps, bei denen in der Regel mehr Gewinn bei den App-Anbietern als beim Pizzabäcker und beim Ausfahrer bleibt. Auch angeblich selbstständige Reinigungskräfte kann man einfach per App buchen, und auf die Spitze getrieben wird dieses fast risikolose Geschäftsmodell dann noch, wenn man auf Scheinselbstständigkeit setzt, Aufträge vergibt und jedes unternehmerische Risiko völlig auslagert. Viel Aufmerksamkeit hat ja der Versuch der US-Firma Uber bekommen, in Frankfurt und anderen Städten unter dem Deckmantel angeblicher Mitfahrgelegenheiten einen illegalen und komplett unregulierten Taxidienst anzubieten, zulasten der Sicherheit der Fahrgäste und der Arbeitsbedingungen der Fahrer. Ich glaube, es ist gut, dass dieses sittenwidrige und rechtswidrige Geschäftsmodell auch gerichtlich gestoppt wurde. Aber die nächsten Versuche stehen schon vor der Tür. Amazon experimentiert in Seattle, aber auch in anderen amerikanischen Städten bereits damit, Privatleute per App stundenweise Pakete mit dem Privatauto ausliefern zu lassen. Oder ebenfalls Amazon beschäftigt Menschen bereits heute massenhaft als sogenannte Clickworker. Statt Menschen fest einzustellen, die z.B. ihren Warenkatalog pflegen, werden Mikroaufträge über eine Internetseite vergeben und für einen Centbetrag pro bestimmte Aufgaben, wie eben das Prüfen von Katalogeinträgen, werden Menschen auf der ganzen Welt beschäftigt. Diese Dienste werden von Amazon auch für Dritte angeboten. Dabei wird das Angebot von Amazon als Computerprogramm angeboten, hinter dem dann aber massenhaft Menschen versteckt sind. Schöne neue Welt kann man da nur sagen. Das ist eine wirkliche Bedrohung für das Normalarbeitsverhältnis, für Arbeitnehmerschutz und für Arbeitsstandards. deswegen muss man auch hier tätig werden und den Blick gerade auf die Arbeitswelt richten, meine Damen und Herren. Wenn wir bislang kritisiert haben, dass monats bzw. jahresweise befristete Arbeitsverträge keine sicheren Lebensverhältnisse ermöglichen, dann müssen wir nämlich jetzt erst recht kritisieren, wie wir erst recht sehen, wie wir Menschen vor stundenweisen Arbeitsverhältnissen bewahren können. Dafür, dass jedes unternehmerische Risiko an Menschen ausgelagert werden, die sich von Auftrag zu Auftrag handeln, bei diesen Freelancern, Clickworkern und app Apparbeitern fällt es natürlich auch besonders schwer, sie doch irgendwie zu organisieren, sie in eine Gewerkschaft zu bekommen, es mit Betriebsratsstrukturen zu organisieren. Bei Aufgaben, die jeder mit einem Computer erledigen kann, steht die Konkurrenz auf der ganzen Welt schon bereit um die Arbeit zu schlechteren Bedingungen zu übernehmen. Hinzu kommt natürlich auch eine völlige Vereinzelung. Jeder sitzt bei sich zu Hause oder in seinem Homeoffice und kennt die Kollegen oft überhaupt nicht. Das ist eine große Herausforderung, auch für die Gewerkschaften, an diesen Stellen überhaupt Grundsätze von Mitbestimmung, gewerkschaftlicher Vertretung, Arbeitnehmerrechte bei diesen neuen Arbeitsverhältnissen überhaupt einzuhalten. Arbeitnehmerrechte müssen auch in dieser neuen digitalen Welt geschützt werden. Dazu brauchen wir Regulierung und Gesetze, die sich klar auf Seiten der Arbeitnehmer stellen, der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder, wie man in dem Fall fast sagen muss, Auftragnehmerinnen und Auftraggeber, weil es ja verschleierte Beschäftigungsverhältnisse sind. Wir müssen damit dafür sorgen, dass Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass Menschen in diesen Arbeitsbereichen auch gut von ihrer Arbeit leben können, meine Damen und Herren. Die Wirtschaftspolitik muss auch im Hinblick auf die sogenannte Industrie 4.0 die Belegschaft in den Mittelpunkt stellen. Die Produktivitätsgewinne, die zu erwarten sind, müssen verteilt werden, um den Fortschritt der Produktion auch zu einem gesellschaftlichen Fortschritt zu machen. Konkret heißt das, wenn weniger Beschäftigte mehr und günstiger und schneller produzieren können, dann dürfen davon eben nicht die Aktionäre und die Eigentümer immer reicher und immer reicher werden, sondern es muss den Beschäftigten zugutekommen, nämlich kürzere Produktionszeiten, bedingt durch die produktivere Art und Weise, mit der wir produzieren, müssen sich auch in kürzere Arbeitszeiten umsetzen, damit alle etwas haben von Produktivität zu gewinnen. Das wäre echter gesellschaftlicher Fortschritt, wenn Beschäftigte mehr Zeit haben für ihre Familien, für ihre Freizeit, für ehrenamtliches Engagement, haben, weil eben der technologische Fortschritt dazu führt, dass sie weniger arbeiten müssen und gleiches Geld bekommen, weil sie ja auch in weniger Zeit das Gleiche produzieren. So muss man technischen Fortschritt denke ich, voranbringen. Es kann nicht sein, dass Menschen immer Angst haben, wenn neue Technologien, neue Maschinen erfunden werden, dass ihr eigener Arbeitsplatz wegfällt sondern Produktivitäts- und Technologiefortschritte müssen allen Menschen zugutekommen durch eine Verkürzung von Arbeitszeit. Ja, die Digitalisierung – und das will ich an der Stelle ansprechen, weil Sie das in Ihrer Rede auch gemacht haben, Herr Minister – kann auch die Gesundheitsversorgung verbessern, aber als zusätzliches Angebot und keineswegs als Ersatz für eine flächendeckende Versorgung mit Praxen, Ambulanzen und Krankenhäusern. Telemedizin kann eine Ergänzung sein, aber es kann doch kein Ersatz sein zum persönlichen Kontakt zum Arzt. Und da bin ich so ein bisschen hellhörig geworden, Herr Minister, als Sie in Ihrer Rede den Satz sagten, Ohne Telemedizin wird bezahlbare und gute regionale Versorgung kaum noch möglich sein. Bei solchen Sätzen werde ich hellhörig, weil natürlich ist eine gute regionale Versorgung ist natürlich bezahlbar in einer der reichsten Volkswirtschaften der Welt. Bezahlbar. Wenn Sie dann im nächsten Satz auch noch davon sprechen, dass das ein vielversprechender Markt ist, der an dieser Stelle entsteht, wenn Sie dann im nächsten Satz auch noch davon sprechen, dass da ein vielversprechender Markt entsteht, an dem Hessen international führend beteiligt sein soll, dann kann ich da nur sagen, Gesundheit ist keine Ware, und Gesundheit ist kein Markt, sondern natürlich brauchen wir flächendeckende Angebote. Vor allem darf Digitalisierung nicht bedeuten. Ein Sparprogramm für den Gesundheitsbereich, das ist nicht der Zweck der Digitalisierung, meine Damen und Herren. Die Digitalisierung aller Lebensbereiche bedeutet auch, dass immer mehr Daten über alle Menschen angehäuft werden. Der Schutz dieser Daten ist eine große Herausforderung, denn diese Datenberge wecken Begehrlichkeiten von Geschäftemachern und von Überwachungsfanatikern. Dass Daten ein wertvoller Rohstoff im 21. Jahrhundert sind, das zeigen nicht nur die Aktienkurse von Google und Facebook. Kaufgewohnheiten sind interessant für Einzelhändler und Gesundheitsdaten für Versicherer, aber auch Law and Order Politiker haben Interesse an den persönlichen Daten der Nutzer, und die neuen elektronischen Möglichkeiten der Datensammlung wecken natürlich Begehrlichkeiten an dieser Stelle. Es waren nicht zuletzt die Snowden Enthüllungen zu den Geheimdiensten, die gezeigt haben, wohin die Reise zu gehen droht, aber auch die politischen Entwicklungen hierzulande, wie die Wiedereinführung der Vorratsdatenspeicherung in Deutschland, immer mehr Überwachung und Anhäufung von Daten, soll die Illusion absoluter Sicherheit schaffen. Aber absolute Sicherheit kann und wird es niemals geben. Bürger- und Freiheitsrechte hingegen die können wir verlieren. Und die zu schützen ist auch eine wichtige Aufgabe in dieser Entwicklung. Die Freiheiten und Chancen der digitalen und vernetzten Welt zu nutzen, heißt auch, gleiche Chancen für alle zu schaffen und die Übermächtigkeit von Großkonzernen zu verhindern. Für viele Menschen ist das Internet heute fast gleichbedeutend mit Google oder mit Facebook. Das Netz das in seinen jungen Tagen noch so dezentral in seinen Angeboten war, zentralisiert sich immer weiter auf einige große Konzerne. Und umso wichtiger ist es, diese monopolartigen Strukturen nicht noch zu zementieren und das Netz gleichberechtigt von allen nutzen zu lassen. Die Netzneutralität, die im Herbst vom Europaparlament erheblich eingeschränkt wurde, ist eine essentielle Frage für die digitale Infrastruktur der Zukunft. Es geht um nicht weniger als um das gleiche und freie Netz für alle. Das YouTube-Video darf nicht schneller oder langsamer ausgeliefert werden als die E-Mail an Mutti oder eine regierungskritische Website, meine Damen und Herren. Die Telekom hat sofort nach dem Aufweichen der Netzneutralität im Europaparlament angekündigt, eine Maut für eine Internetüberholspur einzuführen und wurde dabei auch gleich von Vodafone unterstützt. Wer also zukünftig seinen Kunden und Besuchern ruckelfreie Videos im Netz anbieten möchte, muss dafür womöglich extra zahlen. Hier geht es nicht nur um einen technologischen Standard, bei dem die Industriepolitik Monopolbildung vorbeugen muss. Die Netzneutralität garantiert vor allem die digitale Teilhabe aller an Bildung, Wissen und Kommunikation, jenseits von kommerziellen Zugangshürden. Meine Damen und Herren. Deswegen ist es auch notwendig, wenn wir über schnelles Internet, über Breitband reden, das immer nicht nur zu diskutieren unter der Frage schaffen wir einen Standortvorteil, schaffen wir gute Bedingungen für die Wirtschaft, sondern es geht hier um Demokratie, es geht hier um Zugang zu Informationen und Wissen, es geht um gesellschaftliche Teilhabe, und deswegen ist das so existenziell diese Frage. Jenseits aller Herausforderungen durch die Digitalisierung bietet sie natürlich Unmengen von Chancen Wissen und Kulturgüter werden von ihren Trägermedien befreit. Musik braucht keine CDs mehr, Weltliteratur kein Papier, Vorträge keinen Hörsaal. Daran müssen sich auch das Urheberrecht und die Verbraucherrechte anpassen. Menschen kaufen mit Medien nicht mehr zwangsläufig Produkte zum Anfassen. Sie wollen ihre Kulturgüter auch mit Freunden teilen oder gebraucht verkaufen können. Deswegen glaube ich, haben wir an der Stelle auch eine ganze Menge Aufgaben, hier, dass die aktuelle rechtliche Situation auch der Weiterentwicklung anzupassen. Das betrifft z. B. auch die Bibliotheken in Hessen. Sie stehen vor der Herausforderung, den Umbau zu Mediatheken zu leisten, die Wissen und Kultur auch unabhängig von ihren Datenträgern archivieren und verfügbar machen. Diese Digitalisierung ist auch nicht umsonst zu haben. Hier können wir nur an die Landesregierung appellieren, insbesondere die Kommunen mit den Herausforderungen dieses Umbruchs nicht alleine zu lassen. Auch die Kommunen brauchen mehr Geld, um beispielsweise die Digitalisierung in den Bibliotheken zu ermöglichen. Die Bibliotheken des 21. Jahrhunderts dürfen nicht alleine kommerzielle E-Book-Flatrates von Konzernen wie Amazon überlassen werden. Die Verlage können nicht wenn von der Buchpreisbindung profitieren wollen, aber von den Besonderheiten des Kulturguts -Buch -Buch sonst nichts wissen wollen. Meine Damen und Herren, große Chancen bietet die Digitalisierung im Bereich der Transparenz und der Partizipation. Dafür müssen Land und Kommunen aber den Bürgern auch Daten bereitstellen. Wissen ist Macht, und Hessen braucht endlich ein Informationsfreiheitsgesetz zusammen mit einer Open-Data-Strategie für das Land und die Kommunen. Das fordern wir seit Langem. Datenschutz und Freiheit des Informationszugangs sind zwei Seiten einer und derselben Medaille. Informationen sind ein wesentliches Element der demokratischen Willensbildung, gerade auch auf kommunaler Ebene, damit Menschen mitreden können, damit Menschen mitentscheiden können, damit Demokratie lebendig wird. Meine Damen und Herren, die Digitalisierung birgt Herausforderungen und Chancen für die Gesellschaft. Für beides braucht es einen Gesetzgeber, der reguliert, wo es nötig ist und die Gelegenheiten nutzt wo er beispielsweise einen leichteren Zugang zu Kulturangeboten für mehr Transparenz und für mehr demokratische Teilhabe sorgen kann. Ich bin der Meinung, diese Landesregierung hinkt der Geschwindigkeit der technischen und der gesellschaftlichen Entwicklung leider hinterher. Wir stellen fest, dass an vielen Orten die Realität schon viel weiter ist, weil Kommunen eben nicht mehr darauf gewartet haben, was diese Landesregierung macht, sondern Dinge selber in die Hand genommen haben. Da gibt es viele gute Beispiele in Hessen. Ich finde es gut, dass Sie sich diesem Thema jetzt verstärkt annehmen. Ich bin nicht bei allem optimistisch, was Sie bei dieser Regierungserklärung gesagt haben, weil ich wirklich befürchte, dass Sie Digitalisierung auch als eine Möglichkeit sehen, Kosten zu senken, weiter zu kürzen und eben nicht als zusätzliches Angebot und als zusätzliche Erleichterung. Trotzdem ist es gut, dass Sie sich dieser Sache jetzt annehmen. Es ändert leider nichts daran, dass in der Vergangenheit einfach zu wenig passiert ist. – Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Als nächstes hat das Wort für die Fraktion der FDP, Herr Kollege Lenders. Bitte sehr. Vielen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, ich möchte eigentlich damit beginnen, was Frau Wissler gut am Ende ihrer Rede angesprochen hat. Das ist die Frage Datenschutz und Datensicherheit. Dort hätten wir in der Regierungserklärung sicherlich auch noch einiges zu hören wollen, vor allen Dingen, was die Vorratsdatenspeicherung anbelangt, das wäre schon interessant gewesen. Meine Damen und Herren, 2030 werden Daten endgültig die wichtigste Währung weltweit sein. Die Erhebung von Daten erfolgt umfassend in sämtlichen Lebensbereichen, unabhängig von persönlichen Verhältnissen und Umfeld, Lebensalter oder sozialer Stellung von Akteuren der Wirtschaft sowie staatlicherseits, der Wettlauf darum, illegale Datenerhebungen im staatlichen und privaten Bereich sowie der Wirtschaftsspionage zu verhindern, wird dazu führen, dass 2030 der Bereich der Integrität informationstechnischer Systeme einer der größten Wirtschafts- und Forschungszweige in der Bundesrepublik Deutschland sein wird. 2030 wird es für den einzelnen Kaum möglich sein, Kenntnis darüber zu erlangen, welches Unternehmen, welche Behörde oder andere Institutionen seine persönlichen Daten erhoben hat, über diese verfügt oder diese verwendet. Meine Damen und Herren, es liegen dort Chancen. Erheblicher Komfort, Zeitgewinn für die Bürger, Serviceablauf, Bürokratieabbau auf einer staatlichen Seite, Effizienz öffentlicher Verwaltung, Abläufen. Abläufe können erheblich verkürzt werden. Passgenaue Angebote durch Wirtschaftsunternehmen steigern Produktivität, Streuwerbung an Interessen der Verbraucher vorbei, gehört der Vergangenheit an, die können dann zielgenauer sein. Bürger entscheiden selbst, wer persönliche Daten zu welchem Zweck einsehen kann. Die Entstehung eines gründerfreundlichen Klimas durch weniger Bürokratie und automatisierte Verwaltungsabläufe, auch das Land Hessen, ist hier in dem Bereich mal mit dem einheitlichen Ansprechpartner vorangeschritten. Ich hätte eigentlich erwartet, Herr Al-Wazir, dass Sie in dem Bereich etwas sagen, wie sich die Landesregierung dazu stellt, wie das weiterentwickelt werden soll. Steigerung der Akzeptanz gegenüber staatlichem Handeln, wenn Datenschutz effektiv gewährleistet wird. Meine Damen und Herren, die liberale Position ist: personenbezogene Daten sind persönliches Eigentum des Bürgers. Er hat eigentumsrechtlich die alleinige Verfügungsgewalt inne. Das persönliche Eigentum und welche Rolle es spielt im gesamten Netz hat auch bei Ihnen gänzlich gefehlt. Meine Damen und Herren, zur Durchsetzung dieses Eigentumsrechts ist absolute Transparenz darüber erforderlich, wer höchstpersönliche Daten hebt, wer sie einsieht oder sonst nutzt. Nur dann kann sich der Betroffene bei widerrechtlichem Zugriff oder Verwendung öffentlich dagegen wehren. Meine Damen und Herren, Angefangen hat der Staatsminister mit, dem, mit der Industrie 4.0. Sie haben viele Probleme in Ihrer Regierungserklärung beschrieben. Aber was es genau bedeutet für eine Gesellschaft unter dem Aspekt Datenschutz und Eigentumsschutz bedeutet? diese Antwort sind Sie schuldig. Geblieben. Wie Sie genau die eine Industrie 4.0 mit intelligenten, vernetzten Maschinen aus Sicht einer Landesregierung bewerten, auch da sind Sie eigentlich nur an der Oberfläche geblieben. Der Kollege Eckert hat Sie auch schon darauf hingewiesen, dass Sie an dieser Stelle einfach nicht in die Tiefe gegangen sind. Sie gehen dabei bei der Frage praktische Umsetzungen auf das Thema Umwelt- und Klimaschutz, Energieeffizienz, da gehen Sie breit darauf ein. Telemedizin spielt bei Ihnen auch eine Rolle. Aber, meine Damen und Herren, wie sich Unternehmen in einer digitalen Welt aufstellen und welche Chancen darin sehen, nehmen wir einmal den Lebensmittelhandel. Sie haben durch eine Digitalisierung einer so große Professionalisierung, was die Warenwirtschaft anbelangt, über Jahre hinweg führt es bei Unternehmen dazu, dass sie Lebensmittel punktgenau am Bedarf im Regal stehen haben. Die Diskussion, ob Lebensmittel verschwendet werden, kann hier mit moderner Technologie begegnet werden. Das sind Chancen sehr pragmatisch, da fehlen ihnen die Antworten. Herr Minister, Sie sprechen davon, dass Geschäftsmodelle, neue Geschäftsmodelle möglich werden, aber eben auch viele alte bedroht sind. Ja, Herr Staatsminister, das ist immer so gewesen. Unternehmen müssen sich immer an technologischem Fortschritt orientieren. Ich habe Ihnen das eben an dem Beispiel Einzelhandel, Lebensmittel-Einzelhandel versucht zu, äh, zu beschreiben, aber, meine Damen und Herren, diese Weiterentwicklung war ja noch nie ein Hemmschuh, sondern sie muss von Politik unterstützt und in Leitplanken begleitet werden. Wenn Sie heute sagen, dass ein Unternehmen wie Uber einen Kurs, einen Unternehmenswert von 50 Millionen € hat, dann zeigt es auf das Problem, was darin steckt, dass die reale Bewertung mit dem, was ideell an Bewertung da ist, nicht mehr überneinend Und Diese Situation hatten wir schon einmal beim neuen Markt hier in Hessen, und wir wissen alle, wie der neue Markt zusammengebrochen ist. Es ist auch Aufgabe von Politik, die Realwirtschaft mit dieser Digitalwirtschaft zusammenzuführen. Auch hier bleibt Bleiben Sie antworten schön. Sie haben davon gesprochen, dass es Probleme geben kann, dass es zu einer Monopolisierung führen kann. Aber es ist eben auch hier schon von meinen Vorrednern angesprochen worden, dass die größte Gefahr, die im Moment von einer erneuten Monopolbildung ausgeht, ist in der Tat der technologische Fortschritt Vectoring. Vorangetrieben von einem Unternehmen, aus Sicht des Unternehmens verständlich viele Millionen € in die Entwicklung gesteckt, möchte man jetzt auch dann bitte auch die Früchte seiner Investition ernten, und das natürlich möglichst frei von Wettbewerbern. Meine Damen und Herren, das kann aber nicht Aufgabe eines Staatsorgans einer Landesregierung sein, die Netzneutralität zu erhalten, war einmal das Land Hessen mit einem Staatssekretär Sebisch weit voran, um hier wirklich auch mit der Bundesnetzagentur Regularien zu schaffen, dass wir nicht wieder zu den Monopolstellungen kommen. hier haben Sie auch wiederum nichts zu gesagt. Da erinnere ich einmal daran, dass die Grünen in seiner Zeit dem Universaldienst dem einen Anbieter durchaus viel abgewinnen konnten, um eine Breitbandstrategie voranzutreiben. Wir waren immer anderer Meinung. Wir haben immer auf verschiedene technologische Ansätze und auf verschiedene technologische Anbieter gesetzt. Meine Damen und Herren, das hat uns einmal an die Spitze der Bundesländer gebracht. Mittlerweile, Herr Kollege Arnold, sind wir, weil Sie das Ranking angesprochen haben, im Prinzip auf Platz 7 zurückgefallen. Sie haben geschickterweise die Stadtstaaten ein wenig dabei rausgenommen. Ja, da muss man dann aber auch sagen, wir sind dann auch mit Ländern wie Saarland auf dem Platz 7 fast am Ende der Liste angekommen. Wir waren einmal ganz weit vorne. Meine Damen und Herren, einer der Probleme, die durchaus bei diesen Geschäftsmodellen entstehen. Auch dazu muss ein Wirtschaftsminister etwas sagen. Wir haben heute eine digitalisierte Welt, und das Internet ist am Ende, auch wenn es faszinierend ist, wenn aus einem Drucker heute Ersatzteile quasi entstehen. Das sind aber das sind nicht, die, mal, das sind nicht die großen Eckpunkte. Vielmehr setzt heute zB. der Handel auf ein Konzept, das sich Multi-Channel heißt. Das heißt also, verschiedene Vertriebswege werden gesucht, aber wo Sie dann als Wirtschaftsminister auch etwas zu sagen müssen. Das Internet ist vor allen Dingen immer noch eine wissensbasierte Plattform. Es ermöglicht es viel Transparenz, aber das ist eben auch die Möglichkeit des Ideenklaus. Einer der großen Probleme heute im wirtschaftlichen Bereich ist, dass Innovation abgeschöpft wird, dass Wissen abgegriffen wird und dann eben im Netz dann auch irgendwo sich der billigste Anbieter gesucht wird. Das sind ganz moderne Themen, die auch, ich sage mal, ganz rechtliche Fragen aufwerfen, wo Sie als Wirtschaftsminister, wenn Sie irgendwo Leitplanken einziehen wollen, auch etwas zu sagen müssen. Das andere ist auch eine Kehrseite der sogenannten vielgelobten digitalen Welt, das sind die Arbeitsplätze. Sie beschreiben, und Sie haben in Ihrer Rede gesagt, es würden Arbeitsplätze verloren gehen. Ja, das droht. Das ist auch ein Stück weit Wandel. Auf der anderen Seite entstehen aber auch immer wieder neue Arbeitsplätze. Aber ich glaube, wir müssen uns als Politik auch damit beschäftigen, wie, Sie, wie sehen diese neuen Arbeitsplätze aus? Es droht schon, dass die Organisationen von Arbeitnehmern dadurch verloren gehen, weil diese Menschen immer mehr vor Ort, also zu Hause sind und gar nicht mehr an ihre Arbeitsstätte kommen. Ganz neue Arbeits Marktmodelle werden dann stehen, und da stellt sich dann schon die Frage, wie sieht es dort mit dem Recht der Arbeitnehmer aus? Wie sieht da eine Antwort zum Beispiel des Sozialministers in einer digitalen Welt aus? Wie sieht ein Arbeitsumfeld aus? Das wird eine ganz spannende Frage werden, und da werden auch sicherlich Rechtsvorschriften angepasst werden müssen. Meine Damen. Ja, ich komme gerne darauf zu sprechen, Herr Kollege Arnold, weil es Sie ja so brennend interessiert. Ja, wir haben die Frage vor allen Dingen vorangetrieben durch einen marktgetriebenen Ausbau. Das stimmt. Wir haben auf verschiedene technische Lösungen gesetzt und verschiedene Anbieter gesetzt. Und Wir sind mit diesem Ausbau, mit dieser Strategie in Hessen auch sehr weit vorangeschritten. Aber am Ende aller Tage muss man sagen, es wäre auch ein Fehler gewesen, diese Strategie viel zu früh zu verlassen. Aber wenn wir heute über die Frage, ist das Daseinsvorsorge oder nicht, öffentliche Daseinsvorsorge oder nicht, Herr Kollege Arnold, es gibt nicht wenige, die mittlerweile diskutieren, ob ein Unternehmen wie Google öffentliche Daseinsvorsorge ist. Wenn die Diskussion dahin geht, die ist sicherlich dadurch getrieben, dass man sagt, die haben mir eine zu große marktbeherrschende Stellung. Aber wenn die Erkenntnis daher kommt, dass Volkswirte sagen, wenn Google eine Suchmaschine von solcher großen Bedeutung ist, dass das im Grunde öffentliche Daseinsvorsorge äh, darstellt, dann ist die Frage, ob das das Breitband, also die Glasfaser am Ende bis ins Haus mit Sicherheit beantwortet. Das ist eine Frage, die für Liberale nicht so einfach zu verstehen ist und wo man dann auch lange erstmal als Liberaler darüber nachdenken muss. Aber wenn wir dann am Ende aller Tage dort eine, eine gleiche Position, die gleiche Erkenntnis haben wie die Linken, Stört mich das nicht, weil ich weiß, dass wir mit Sicherheit zu anderen Lösungsansätzen kommen werden, Herr Arnold. Und eines gebe ich Ihnen auch mit: Bevor Sie gleich Ihre Frage Kollege gestatten Sie eine Zwischenfrage. Des... Ab nächsten Sonntag, Herr Kollege Arnold. Werden die gemeinsamen Erkenntnisse mit der Linksfraktion mit Sicherheit eine Bagatelle sein zu dem, was wir ab nächsten Sonntag erleben werden, wer hier alles mit wem zusammenarbeitet? Aber das nur soweit. Ja, Frage. Ja, Kollege Lenders, danke, dass ich eine Frage stellen kann. Ich begrüße ja, dass Sie Eingeräumt haben, dass wir eben marktgetriebene Lösungen bevorzugt haben in den letzten Jahren. Jetzt möchte ich einmal die Machbarkeitsstudie anführen, die der Rheingau-Taunus-Kreis gemacht hat, für diese Vollversorgung, Glasfaser bis zum Haus. Für, nur für den Landkreis mit 90.000 äh, äh, Privathaushalten 146 Millionen € Kosten ist dann nicht die Idee, das als, als öffentliche Daseinsvorsorge zu bezeichnen, sehr, sehr gefährlich, weil es Ansprüche weckt die wir durch öffentliche Mittel auf keinen Fall decken können, müssen wir nicht im Gegenteil immer wieder dafür sorgen, dass Innovationen marktgetrieben, teilweise unterstützt von öffentlichen Geldern, die richtige Lösung weiterhin bleibt. Herr Kollege Lenders, Sie haben wieder das Wort. Ich setze da gleich auch mit der Rede fort, weil das auch Ihre Frage beantwortet. Wenn wir uns heute darauf verständigen, dass 50 MBit ein Minimum eigentlich da ist, dann ist es genau das, wo wir auch als Land dann am Ende auch Geld in die Hand nehmen müssen, um den letzten Meter dann auch tatsächlich zu füllen. Herr Arnold, da kommen wir sonst nicht drum herum. Eine ganz andere Frage ist das, was Sie ja selber formulieren. 500 Mbit. Da bin ich dabei, diese Ziele zu erreichen. Das wird immer noch marktgetrieben. Da wird es uns als Land erst einmal überhaupt nicht brauchen. Das wird marktgetrieben durch die Unternehmen und durch den technologischen Fortschritt möglich sein. Aber eines gebe ich Ihnen dann auch mit. Dieses Ziel zu formulieren, 400 Mbit, bis ins Jahr 2020 für ein Drittel unserer Haushalte. Das wird absolut in dieser Möglichkeit nur für den Ballungsraum möglich sein. Das heißt also das was hier gesagt worden ist, wir wollen keine Spaltung zum ländlichen Raum. Steckt da aber drin, dann ist die Spaltung ein pures Lippenbekenntnis, die Fakten sehen anders aus. Wenn wir diese Spaltung nicht wollen, Herr Kollege Arnold, müssen wir am Ende des Tages eigenes, Geld, eigenes Landesgeld in die Hand nehmen. Und für den ländlichen Raum, das ist auch angesprochen worden, ist das auch von entscheidender Bedeutung, weil wir am Ende dort über die Frage der Nahvorsorgung unterhalten, über die Frage Mobilität unter uns dann unterhalten über die Frage der Telemedizin uns unterhalten, weil viele Daseinsversorgungen, viele Infrastrukturen gar nicht mehr aufrechterhalten werden können, wenn wir nicht auf moderne Technologien setzen. Und all diese Lippenbekenntnisse, die wir haben, was Verkehrspolitik, Gesundheitspolitik, aber auch Schule anbelangt, werden wir am Ende nicht beantworten können, wenn wir nicht wirklich auch die Infrastruktur bis in den letzten Einsiedlerhof legen, dann werden diese Antworten werden zur Farce. Und wir werden die Menschen nur dazu bekommen, dass sie aus dem ländlichen Raum immer mehr wegziehen in die Ballungsräume, um dort die Probleme zu verschärfen. Genau das wollen wir als Liberale verhindern. Ich sage Ihnen auch das, was hier in der Rede herausgekommen ist. Das, kommunale Investitionsprogramm. über das kommunale Investitionsprogramm. Das KIP muss er jetzt schon für vieles herhalten. Aber da müssen Sie sich natürlich auch mit der Frage beschäftigen, es soll auch der ÖPNV z.B. daraus weiterfinanziert werden. Aber wenn es dann heißt, das Rathaus, jedes Rathaus mit WLAN ausstatten, jedes Rathaus mit WLAN ausstatten, das ist sehr schön. Da habe ich mich nur gefragt in der Rede, ist denn jetzt das Rathaus, das Gebäude mit gemeint, oder hat man noch die Innenstadt mit gemeint? Also, die Antwort müssen Sie mir auch noch geben. Dann bin ich nämlich mal gespannt, wie lange denn Ihr Kipp dafür halten soll. Wenn Sie nämlich wirklich die Innenstädte meinen, dann können Sie das Kipp nämlich auch gerade einmal verdoppeln. Dann wird es nämlich auch hinten und vorne nicht reichen. Aber das noch einmal zum Thema WLAN und Schule. Das ist ja auch ein besonders schönes Kapitel gewesen, das ich ja eben zur Kenntnis genommen habe. Ich glaube, dass wir bei der Frage Schule auch neue Wege denken müssen. Diese Vorstellung, dass wir einen Raum, einen Computerraum finanzieren, wo ein paar Rechner stehen, an denen die Schüler dann einmal die Woche hingehen können, ich glaube, dass diese Infrastruktur der Vergangenheit angehört. Infrastruktur muss heute heißen, WLAN, also so zu berücksichtigen, dass die Schüler ihre Endgeräte verschiedenster Art und Weise mit in die Schule hineinbringen und dafür die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Und den Schülern, die sich das nicht leisten können, hören Sie gut zu, Herr Arnold, damit Sie mich gleich wieder in eine Schublade stecken können, denen müssen wir nämlich auch helfen, dass sie sich mit solchen Endgeräten nämlich dann am Ende auch bedienen können und einer modernen Schule auch teilhaben können. Ich glaube, dass wir, wenn wir über Digitalisierung nachdenken, nicht es nur darum geht, dass der Lehrer den Schülern das vernünftig beibringt. Da sind wir schon seit langem auf dem guten Weg. Waren wir auch mal gemeinsam lange auf dem guten Weg. Ich glaube, dass man da über ganz neue moderne Infrastrukturen nachdenken muss und dann hört man dann aus einer Berufsschule in Frankfurt. Hören Sie gut zu. In einer Berufsschule in Frankfurt, die genauso ein WLAN dann installieren wollen. Dass die Stadt Frankfurt dieses WLAN ablehnt wegen den Strahlenschutzbedenken, meine Damen und Herren, also, wie man auch in einem Zeitalter von Industrie 4.0 dann über WLAN sagt, also, da spricht aber jetzt der Strahlenschutz dagegen, also, meine Damen und Herren, das kann ich nur bei aller Liebe nicht mehr nachvollziehen. Also hier hätte man, glaube ich, dann schon etwas. Über den Infraschall. Das muss der Herr Kollege Rock ihn dann mal genauer analysieren. Meine Damen und Herren, Sie haben in Ihrer Rede sprechen Sie davon, dass Sie jetzt den Digitalisierungscheck für die Unternehmen anbieten, Beratungsoffensiven starten. Ich frage mich immer, was wollen Sie da eigentlich beraten? Sie setzen da auf die kleinen, mittelständischen Unternehmen. Das sieht auf dem Papier erst einmal gut aus. Aber Herr Kollege Arnold, jedes kleine und mittelständische Unternehmen macht das nach seinem Bedarf auch jetzt ohnehin schon. Was wollen Sie denn bei einem Digital Digitalisierungscheck machen? Ich will Ihnen durchaus zugestehen, dass das ein Ansatz kann. Ich glaube, dann muss man sich dann aber im Praxistest wirklich genau anschauen, was das wirklich genau gekostet hat und was das am Ende gebracht hat. Aber die Frage Herr Kollege Arnold, auch ein Handwerksunternehmen ist heute weitaus mehr digitalisiert, als sie sich das vorstellen können. <lacht> Manchmal glaube ich, es wäre es ganz gut, wenn wir uns im Unternehmen mal wieder treffen würden. Ich sage Ihnen aber noch einmal eines, zum Beispiel Doppelstrukturen. Also, bevor wir hier wieder neue Beratungen und dergleichen aufbauen, muss man sich schon einmal die Frage stellen, warum wir jetzt einen Hotspot quasi in Darmstadt aufbauen und gleichzeitig das Haus auf IT haben. Ob es dann nicht dann vielleicht sogar sinnvoller ist, die Synergien, diese Doppelstrukturen zu vermeiden und die Kompetenzen, die das Land in dem Bereich hat, zusammenzulegen? Meine Damen und Herren, In der Rede war auch von der Mobilität die Rede. Ja, da komme ich auch wieder auf mein Lieblingsthema, ländlicher Raum, zu sprechen. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN und von der CDU, kann man machen: Testfeld für automatisiertes Fahren im Frankfurter Raum Ich würde mir ein Testumfeld, für den ÖPNV im ländlichen Raum viel mehr vorstellen, weil vor den größten Herausforderungen, das konnten alle verkehrspolitischen Sprecher letzten Freitag bei den kommunalen Verkehrsbetrieben hören, die größte Herausforderung wird sein, wie können wir ÖPNV in Zukunft im ländlichen Raum erhalten. Meine Damen und Herren, wir als Liberale würden dort einen anderen Schwerpunkt setzen. Aber so ist das halt manchmal. Ich kann Ihnen nur sagen, Al-Wazir erwartet bis 2020 400 Mbit-Anschlüsse für zwei Drittel der Haushalte. Wie das gehen soll, ich bin in dieser Regierungserklärung nicht schlau geworden. Da bin ich ja sehr beim Kollegen Eckert. Es sind eben viele mal, Selbstverständlichkeiten Probleme angeschnitten worden. Was die Landesregierung jetzt am Ende tatsächlich an Lösungen vorschlägt, was nicht vielleicht sowieso schon eine Selbstverständlichkeit ist, welche Herausforderungen die digitalisierte Welt mit sich bringen wird für ein Arbeitsumfeld. Für, Eigentumsrechte, für Datenschutz. Die Frage ist leider unbeantwortet geblieben. Durch eine Regierungserklärung wird auch jetzt diese Broschüre nicht so viel besser. Na ja, vielleicht kann ja der Kollege Kai Klose uns noch etwas ähneln. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, das Wort hat Herr Abg. Klose für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Na, falsche Richtung. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Kollege Roboter schafft mit. Apple bringt Gesundheitsmanager fürs Handgelenk heraus. Klinik setzt auf virtuellen Assistenzarzt. Darmstadt bekommt ein Zentrum für Industrie 4.0. Das sind nur einige wenige Schlagzeilen der letzten Wochen. Solche Nachrichten sind für uns inzwischen so alltäglich, dass wir sie gar nicht mehr in einen größeren Zusammenhang stellen. Dabei sind diese Schlagzeilen Zeichen eines historischen Umbruchs. Sie dokumentieren die zunehmende Digitalisierung von Wirtschaft und Gesellschaft. Sie dokumentieren die Dynamik eines Wandels, der uns längst erfasst hat. Es ist gut und wichtig, dass sich Staatsminister Al-Wazir dieses Themas angenommen und die Leitlinien der Landesregierung im Umgang mit der Digitalisierung heute in Form einer wirklich zukunftsweisenden Regierungserklärung dargestellt hat. Meine Damen und Herren, das Thema ist es wirklich wert, zunächst auch etwas grundsätzlicher betrachtet zu werden. Es waren im Laufe der menschlichen Geschichte immer wieder Schlüsselinnovationen, die das Bestehende umgewälzt und Fortschritte gebracht haben. Manchmal haben sich diese Innovationen allmählich Raum geschaffen. Manchmal kamen sie mit großer Wucht. Denken Sie beispielsweise an den Buchdruck, der Wissen für alle zugänglich machte, oder an die Erfindung der bereits erwähnten Dampfmaschine. Diese Innovationsschritte werden ja nicht umsonst als revolutionär bezeichnet. Und Ja, ich teile die Einschätzung auch einiger meiner Vorrednerinnen und Vorredner. Auch jetzt befinden wir uns in einem revolutionären Prozess. Die digitale Revolution verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten, wie wir produzieren, wie wir konsumieren, ja, wie wir leben von Grund auf. Und Sie begegnet uns in einer Zeit, in der die Angst vor Veränderungen gleichzeitig leider wieder um sich greift. Das wurde uns ja auch am vergangenen Sonntag bitter bewusst. Change ist aktuell leider kein Ausdruck von Hoffnung. Und deshalb wird es nach meiner festen Überzeugung sehr darauf ankommen, unsere Gesellschaft auf diesem Weg mitzunehmen, sich nicht nur am technischen Fortschritt zu begeistern, sondern eben auch darauf zu achten, dass niemand abgehängt wird. Und deshalb trifft der Untertitel Ihrer Strategie, Digitales Hessen, Intelligenz vernetzt für alle, hier den Kern. Und gerade, gerade weil dieser Wandel so grundsätzlich ist und in alle Lebensbereiche hineinwirkt, ist Ihr Ansatz, Herr Minister, daraus einen Bottom-up-Prozess mit mehr als 500 beteiligten Expertinnen und Experten zu machen und nicht top-down zu erklären, wie die digitale Welt zu werden habe, so gut gewählt. Dazu will ich Sie ausdrücklich beglückwünschen. Meine Damen und Herren, Daten sind neben Arbeit, Kapital und Rohstoffen längst zu einem zentralen Produktionsfaktor geworden. Nicht umsonst hat unser Konzeptpapier zur grünen Wirtschaftspolitik 2012 diesen Fakt ja auch bereits in seinem Titel aufgenommen. Wir buchen unsere Reisen längst selbst vom Sofa aus, statt ins Reisebüro zu gehen. Wir tätigen unsere Geldgeschäfte online, statt zur Bank zu gehen. Wir besorgen uns beinahe jede Information der Welt an beinahe jedem Ort der Welt wir schicken riesige Datenmengen in kürzester Zeit um den Globus. Wir arbeiten über Ländergrenzen und Kontinente hinweg gemeinsam gleichzeitig an Projekten. das Tempo dieser Digitalisierung und Vernetzung nimmt dabei stetig zu. Wenn wir vom Internet der Dinge oder von Industrie 4.0 sprechen, dann geht es im Grunde um das Einswerden von Soft- und Hardware. Die Prozesse in und zwischen den Unternehmen werden zunehmend durchdigitalisiert und vernetzt. Die Unternehmenssoftware beispielsweise weiß selbst, wann sie einen zur Neige gehenen Rohstoff nachbestellen muss und tut das vollautomatisch. Diese Entwicklung ist längst auch in den Leitbranchen der hessischen Wirtschaft angekommen: in der Logistik, beim Automobil- und Maschinenbau, in der pharmazeutischen und chemischen Industrie, aber natürlich auch bei den Finanzdienstleistern. Gleichzeitig wollen wir keine Entmenschlichung der Arbeit Und deshalb sind wir zu diesem Thema auch mit den hessischen Gewerkschaften schon länger im Gespräch. Die Digitalisierung wirkt aber genauso auch in die Bereiche des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Großartig, dass wir unsere Fotobücher mit wenigen Klicks selbst zusammenstellen können oder um einen lebenspraktisches Beispiel zu nehmen, mit dem wir alle Erfahrung haben, unsere Wahlplakate mit wenigen Klicks selbst zusammensetzen, ein echter Komfortgewinn, wenn ich meine Heizung von unterwegs steuern und auf dem Nachhauseweg meine Wohnung aufwärmen kann, ein Plus an Lebensqualität, wenn ältere Menschen künftig mit Hilfe selbstfahrender Autos länger als bisher selbstständig bleiben können, und wer kauft schon noch CDs oder DVDs, wenn er seine Musik und seine Filme jederzeit aus dem Internet streamen kann. Neben diesen Gewinnen stellt sich aber für den Einzelnen immer auch die Frage, wie weit bin ich bereit, mich durch Bereitstellung meiner Daten zum gläsernen Kunden zu machen, der ständig durch Algorithmen optimierte Einkaufsempfehlungen zugesandt bekommt. Gleichzeitig verändert die Digitalisierung unsere Arbeitswelt. Ich kann immer mehr arbeiten, wo ich will, wie ich will und wann ich will. Es sind nicht mehr Ort und Zeit entscheidend, sondern Selbstbestimmung und Selbstverwirklichung. Darin liegt auf der einen Seite ein Mehr an Freiheit und Zeitsouveränität. Gerade für Menschen mit kleinen Kindern ist das auch eine große Chance. Es gehen aber eben auch Risiken damit einher. Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen abhängiger und selbstständiger Tätigkeit, manchmal sogar zwischen Selbstbestimmung und Selbstausbeutung verwischen immer mehr. Smartphones rund um die Uhr verführen zu permanenter Erreichbarkeit. Es entstehen neue Anforderungen an Kommunikation, an Qualifizierung, an die Organisation von Arbeit. Und deshalb gehört es auch dazu, dass wir unsere Arbeits- und Sozialstandards weiterentwickeln. Wir wollen nicht, dass die Digitalisierung ein neues Prekariat hervorbringt. Unser Ziel ist es, auch in Zeiten der Digitalisierung gute Arbeit und soziale Sicherheit zu gewährleisten. Denn Teil der Digitalisierung ist es auch, dass die Zeit aufzutanken und abzuschalten verloren geht. Arbeit sich immer mehr verdichtet. Wenn ich technische Geräte nutze, die meine Biodaten messen und mir sagen, wie viele Schritte ich mich heute noch bewegen soll, wo endet denn diese digitale Selbstoptimierung eigentlich, um unserer Leistungskultur gerecht zu werden? Und Wie viel Entfremdung von uns selbst bringt das mit sich? Auch diese Fragen sind Teil einer verantwortungsvollen Auseinandersetzung mit dem Megatrend Digitalisierung. Meine Damen und Herren, unser Bundesland Hessen ist bestens aufgestellt, um die Chancen der digitalen Revolution zu ergreifen. Hessen ist mit seiner Lage, seiner Internationalität und seinen Voraussetzungen eine der führenden europäischen Regionen. Mehr als 70 der hessischen Haushalte verfügen dank der Anstrengungen der Landesregierung, aber auch der Kommunen, denen wir erst die entsprechende wirtschaftliche Betätigung ermöglicht haben, über eine schnelle Breitbandversorgung. Unser Ehrgeiz ist es, die flächende Versorgung mit mehr als 50 Megabit pro Sekunde bis Ende 2018 abgeschlossen zu haben. Erst vor wenigen Tagen hat die Landesregierung dazu beispielsweise ein Darlehen von mehr als 43 Millionen € bereitgestellt, um die Region Wetter auf vogelsberg fit für die Gegenwart zu machen. Endlich wird anerkannt, dass die Breitbandversorgung längst zu einem entscheidenden Standortfaktor für die Ansiedlung von Unternehmen, aber auch von Menschen geworden ist. Der weltgrößte Internetknoten hat sich auch nicht zufällig in Frankfurt angesiedelt. Und ultraschnelles Breitband mit 400 Megabit Anschlüssen kommt dann der Minister hat ausgeführt bis 2020. Hessen fördert außerdem öffentliches WLAN. Die Landesregierung hat sich im Bundesrat für die Überwindung der Störerhaftung stark gemacht und zusätzlich, der Minister hat es gesagt, wird es neben den Darlehen und Beratungen auch erstmals direkte Zuschüsse für den Breitbandausbau geben. Das ist eine klare Prioritätensetzung. Und sie ist richtig, weil Infrastruktur heute eben nicht mehr zuvorderst mit Betonmischer oder Dampfsalze geschaffen wird. Und ja, auch die wirtschaftlichen Voraussetzungen Hessens für die Digitalisierung sind hervorragend. Unser Mittelstand ist Weltspitze, er ist nicht nur Teil des Wandels, er treibt ihn auch im internationalen Maßstab voran und gestaltet ihn mit. Es ist kein Zufall, dass in Darmstadt am Freitag das Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum eröffnet wird. Diese Region ist als eine von fünf bundesweit ausgewählt worden, und sie wird Leitfunktion für dieses Thema übernehmen. In und um Darmstadt arbeiten etwa 70.000 Menschen in der IT-Branche. Wissenschaft und Wirtschaft arbeiten hier gerade auch durch die vorbildliche Netzwerkfunktion von Technischer Universität, Industrie- und Handelskammer und auch dem Haus auf IT beispielhaft zusammen. Und genau diesen Transfer brauchen wir, wenn wir weiter an der Spitze sein wollen. Ohne Neugier, ohne den Mut zum Schritt ins Ungewisse, ja auch, auch ohne das Risiko des Scheiterns in Kauf zu nehmen, gibt es keine Innovation. Unternehmergeist, Forscherantrieb und Erfindungsreichtum sind Triebfedern des Fortschritts. Und das gilt ganz besonders auch für den der digitalen Revolution. Und deshalb ist es richtig, dass zur Mittelstandsoffensive auch eine Gründeroffensive gehört. Es ist gut, dass die Landesregierung die Gründung zu einem ihrer wirtschaftspolitischen Schwerpunkte gemacht hat. Eine der Herausforderungen an dieser Stelle ist es, Kapital zu akquirieren, um innovative Gründerinnen und Gründer nicht nur in der Anfangs, sondern auch in der oft schwierigeren Phase der Etablierung am Markt zu unterstützen. An dieser Stelle sind wir dann auch bei digitalen Start-ups mit der Frage konfrontiert, wie wir eigentlich Menschen begegnen, die sich auf ein unternehmerisches Wagnis einlassen. Ich glaube, wir sind gut beraten, den Menschen mit Unternehmergeist Respekt gegenüberzubringen, und zwar ausdrücklich auch denen, die mit der einen oder anderen Gründung vielleicht schon einmal Schiffbruch erlitten haben. Eine solche Kultur der zweiten oder dritten Chance ist bei uns leider nach wie vor unterentwickelt. Wenn wir aber gerade in das heute schon viel zitierte Silicon Valley schauen, dann ist ja Gerade diese in den USA viel lebendige Kultur einer der Schlüssel dafür, dass die Region zu einem der Innovationskerne der digitalen Revolution geworden ist. Es ist deshalb gut und es ist richtig, dass sich der Ministerpräsident an der Spitze einer Delegation aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik im Mai an diesen Hotspot der Digitalisierung begibt. Meine Damen und Herren. Es reicht nicht mehr aus, Technik und Geschäftsmodelle in kleinen Schritten weiterzuentwickeln und einander anzupassen. Es geht inzwischen oft mehr um die Suche nach neuen Geschäftsmodellen, gerade im Hinblick auf die produktbegleitenden Dienstleistungen. Apple beispielsweise macht damit bei vielen Kunden bereits heute mehr Umsatz als mit dem Verkauf seines iPhones. Auch unser deutsches, europäisches Denken vom Produkt und von seiner traditionellen industriellen Herstellung her muss sich deshalb verändern. Es geht um Wissen, es geht um Ideen, die sich in Sekundenschnelle über das Netz verbreiten können. Und deshalb ist das Ziel der Landesregierung genau richtig, jetzt den Fokus auf die kleinen und mittleren Unternehmen zu legen. Denn dort liegt beim Thema Digitalisierung die eigentliche wirtschaftspolitische Herausforderung. Gerade Hessen als starker Standort der Anbieter von Finanzdienstleistungen kann ja auch gut an bestehende Erfahrungen andocken. Staatsminister al hat auf die wichtige Fintech-Initiative hingewiesen. Ein Fintech-Hub in Frankfurt, der die Anbieter von Finanzdienstleistungen mit denen moderner Technologien verknüpft, wäre eine wichtige Stärkung für den Finanzplatz. Gleichzeitig liegen aber auch für unsere Betriebe Risiken in der digitalen Revolution. Denn Industrie 4.0 heißt ja eben nicht nur, alles, was in der Fabrik ist, wird vernetzt. Industrie 4.0 heißt auch, raus aus der Fabrik. Die Vernetzung seiner Firma wird aber nur der Unternehmer vorantreiben, der weiß, dass er seine Betriebsgeheimnisse nicht leichtfertig dem Diebstahl aussetzt. Wie können wir als Staat dazu beitragen, trotz der stetig anschwellenden Datenmengen Sicherheit und Vertrauen zu gewährleisten? Das ist nämlich Teil unseres Jobs. Mit dem CRISP, dem Center for Research and Privacy in Darmstadt, ist dort eine der international wichtigsten Forschungseinrichtungen für IT-Sicherheit und Datenschutz entstanden. Hessen nimmt also auch in diesem Bereich eine Führungsrolle wahr. Auch wenn man manchmal angesichts dessen, was Menschen freiwillig in sozialen Netzwerken so von sich preisgeben, ins Zweifeln geraten kann, ich glaube ich doch, dass es für die Bürgerinnen und Bürger wichtig ist, dass ihre Privatsphäre gesichert ist und dass ihre persönlichen Daten vor Missbrauch und Diebstahl geschützt sind. Das ist eine Voraussetzung dafür, dass sie den digitalen Wandel dauerhaft konstruktiv begleiten. Deshalb ist es gut, dass die Landesregierung auch die Informationsangebote zum digitalen Verbraucherschutz ausbaut. Denn ohne Sicherheit wächst kein Vertrauen, und ohne Vertrauen gibt es keinen digitalen Wandel. Dabei ist völlig klar, dass es im Netz keine absolute Sicherheit gibt und wahrscheinlich auch niemals geben wird. Es muss dennoch unser Anspruch sein, die digitalen Werkzeuge und Anwendungen, die wir nutzen, immer sicherer zu machen, je digitaler die Welt wird. Dabei geht es dann auch nicht nur um die Datensicherheit, Es geht auch um den Schutz der Daten, und es geht um die Bekämpfung der Cyberkriminalität. Meine Damen und Herren, wie vermitteln wir uns selbst, aber gerade auch den nachkommenden Generationen, eigentlich einen reflektierten Umgang mit der neuen digitalen Welt? Wer will denn bitte schön in einer Gesellschaft leben, in der man zwar tausende digitaler Freunde, aber keinen einzigen echten hat? Wer will in einer Gesellschaft leben, in der Kinder zehn Stunden am Tag online sind, ständig über WhatsApp chatten, aber eine Eiche nicht von einer Buche unterscheiden können? solche unmittelbaren Erfahrungen zu machen, diese ganz, ganz grundlegende Dinge, werden in Zeiten der Digitalisierung eher wichtiger als je zuvor, denn keine Technik der Welt kann am Ende gesellschaftlichen Zusammenhang ersetzen. Und deshalb ist es wichtig und richtig, die digitale Kompetenz von Lehrerinnen und Lehrern, Schülerinnen und Schülern gezielt zu stärken und die Ausstattung der Schulen zu verbessern. Die Digitalisierung kann uns außerdem wertvolle Dienste leisten, um uns an den demografischen Wandel anzupassen und die Qualität unseres Gesundheitssystems zu sichern. Telemedizin und altersgerechte Assistenzsysteme haben gerade für exzellente Versorgungsbedingungen im ländlichen Raum große Bedeutung. Im Odenwaldkreis geschieht das beispielsweise bei der ärztlichen Versorgung in Pflegeheimen bereits beispielhaft. Dort regeln Ärzte über eine webbasierte Software, Terminplanung und Informationsaustausch aber auch die Versorgung mit Medikamenten bzw. Heil- und Pflegemitteln. Es ist gut, dass Hessen sich diesen Möglichkeiten mit einem eigenen Kompetenzzentrum für Telemedizin und E-Health widmen will. Schließlich Mobilität. Diese Landesregierung investiert erhebliche Summen in den Erhalt der Straßen. Glücklicherweise hat das Prinzip, Staus dadurch zu beseitigen, dass wir ihnen eine nach der anderen Straße hinterherbauen, endlich ein Ende gefunden. Die Digitalisierung hilft nämlich auch bei der Mobilität dabei, Hardware mithilfe von Software intelligenter zu machen. Kein modernes Verkehrsmanagement kommt ohne intelligente Verkehrssysteme aus. Die Echtzeitinformationen zur Stauvermeidung sind eine Grundlage. Die Vernetzung der verschiedenen Verkehrsangebote und das Carsharing sind weitere. Meine Damen und Herren, unser heutiger Wohlstand ist in weiten Teilen Resultat unseres Raubbaus an der Natur. Wir leben über unsere ökologischen Verhältnisse. Das ist weder nachhaltig noch zukunftsfähig. Deshalb müssen wir dringend intelligent wachsen. Da uns Grünen, Umweltschutz und damit auch die Energiewende naturgemäß besonders am Herzen liegen, sehen wir in der Digitalisierung auch erhebliche Chancen, das Wirtschaftswachstum vom Naturverbrauch zu entkoppeln. Denn die Effizienz bei der Nutzung von Ressourcen und Energie ist schon heute von überragender Bedeutung im Produktionsprozess und wird sicher noch wichtiger. Ähnliches gilt für die Stromnetze der Zukunft und die nötige Integration regenerativer Quellen. Virtuelle Kraftwerke, ein modernes Lastmanagement, intelligente Steuerungstechnik – all das sind Instrumente, die ohne die Digitalisierung so nicht zur Verfügung stünden. Die Digitalisierung trägt auch dazu bei, ökologische Modernisierung voranzutreiben. Sie erleichtert das Teilen statt des Besitzens von Produkten. Es braucht eben nicht mehr jeder ein Auto zur ständigen Verfügung, wenn er sich durch intelligente Vernetzung eins teilen kann. So verbrauchen wir weniger Ressourcen bei gleichem Wohlstandslevel. Und wir wollen die Digitalisierung nutzen, um die Bürgergesellschaft zu stärken. Es gibt bereits einfache Webplattformen, die das ermöglichen, den direkten Dialog auch zwischen uns als Politikerinnen und Politikern und den Bürgern. Weiter geht die Stadt Darmstadt, beispielsweise, die in Kooperation mit dem House of IT am Konzept Green Smart City Darmstadt arbeitet. Hier werden neben Maßnahmen zur ressourcenschonenden Stadtentwicklung auch Projekte zur Bürgerbeteiligung und zu Dienstleistungen der Stadtentwicklung Stadtverwaltung entwickelt, um Verwaltungsprozesse transparenter zu machen. Wir GRÜNE werden aber auch die Risiken im Blick behalten. Wir wollen weder das gläserne Bürger noch das gläserne Unternehmen entstehen. Es ist richtig, dass das Bundeskartellamt überprüft, ob Facebook seine marktbeherrschende Stellung ausnutzt und Kunden widerrechtlich zwingt, AGB-Änderungen zuzustimmen, damit Facebook immer mehr ihrer Daten sammelt. Da werden wir weiter genau hinschauen, weil Datenschutz und Datensicherheit für uns sehr hohen Stellenwert haben. Meine Damen und Herren, ja. Die Digitalisierung bietet erhebliche Chancen dafür, dass unsere starke Wirtschaft auch künftig global bestehen kann. Sie bietet erhebliche Chancen, unsere Lebensqualität zu steigern. Sie bietet die Chance, Wirtschaftswachstum vom Naturverbrauch zu entkoppeln. Sie birgt aber auch Risiken, die wir sehen und minimieren müssen. Es besteht kein Anlass zu Fortschrittsskeptizismus. Hessen Das hat die Regierungserklärung von Herrn Staatsminister Al-Wazir gezeigt ist für die Herausforderungen der Digitalisierung gut gewappnet. Die Strategie Digitales Hessen zeigt den Weg auf. Sie setzt die richtigen Akzente, und ihre regelmäßige Fortschreibung garantiert, dass Hessen weiter Teil der digitalen Spitze ist. Sie finden uns bei der Umsetzung dieser Strategie jederzeit an Ihrer Seite. – Vielen Dank. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Zu dieser Aussprache liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Damit ist die Regierungserklärung besprochen.